Ich wünsche Ihnen ganz viel Vergnügen. Eben einen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Es freut mich, dass so viele Leute da sind. Das ist für mich Zuschauerrekord. Ich werde euch in den nächsten knapp zwei Stunden mitnehmen. Nicht auf ein Velorennen, sondern auf ein Abenteuer. Für mich ist es primär ein Abenteuer. Einfach mal weit, werde die Komfortzone verlassen und schauen, was passiert. Ich werde zuerst kurz sagen, wie ich bin, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass ich äh, ja, so eine lange Distanz in so kurzer Zeit mache. Das ist nicht etwas, wo man einfach so morgen mal aufsteht und denkt, das wäre doch mal etwas. Dann das Rennen. Äh, es ist angetönt worden, das Rennen ist sehr speziell. Es ist aber nicht die Tour de France, wo alles mitgenommen wird und wo eine schöne Strecken hat, sondern es ist ein sehr spezielles Rennen und darum auch ein, Inter und ein Abenteuer. Dann war irgendwann mal die Idee, okay, ich starte. Wie habe ich mich vorbereitet? Dann selbstverständliches Rennen. Und am Schluss auch noch ein bisschen was habe ich vom Rennen mitnehmen und was kann ich vielleicht euch vielleicht auch ein bisschen mitgeben? Radfahren, Rammstein, Robots, TXT. Die drei Begriffe beschreiben mich relativ gut. Radfahren, das ist fast ein wenig auf der Hand, wieso der Begriff jetzt da steht. Seitdem ich irgendwie laufen kann, bin ich auf dem Velo unterwegs. Zuerst ein wenig auf dem Dreirad, auch und seit ein paar Jahren auf dem Rennrad. Rammstein und Robotstext, das ist ein bisschen das Berufliche. Ich habe vor allem im Studium sehr viele Sachen ausprobiert, bei denen unter anderem plötzlich mal bei Rammstein auf der Bühne und dann für Bürotechnik machen Und mittlerweile bin ich im Online-Bereich und baue Webseiten bauen und koordinieren. 2011 bin ich in jahr jährlich könnt irgendjemand von euch Kilpisjärvi? Das hat mich jetzt ehrlich gesagt auch wahnsinnig verwundert. <lacht> Kilpisjärvi ist eine Ortschaft. Die ist 400 Kilometer nördlich vom Polarkreis in Finnland mit in der Tundra. 106 Einwohner. Also viel, viel kleinere, abgelegene Ortschaft gibt es in Europa höchstwahrscheinlich nicht. Ich habe die Lägenheit, dort während Studium eine School zu machen und habe das gesehen, dass ich, irgendwo in ich bin noch nie so weit in der Natur sah, gut, mache ich. Und nachher bin ich plötzlich dort auf dem Bänkli oben Und das Schöne an dem Bänkli ist, man sieht eine Strasse. An dieser Strasse hat es ein paar Hüsli, ein einziges Hotel, Restaurant, Kiosk, Tankstelle, als ich meine. Und das wär's. Und alles andere, was man sieht, ist einfach nur Natur. Und ich habe die Aussicht auf dem Bänkli wunderschön gefunden. Dann habe ich äh, mir gesagt, irgendwann im Leben werde ich wieder zurückkommen auf das Bänkchen. Dann ist ein bisschen Zeit vergangen. Und irgendwann mal zu fortgeschrittener Stunde an einem Samstagabend, wie ein paar Bier, könnte ich mit dem Velo hier verfahren. Das Problem ist, dass wir können niemand Und Wenn ich schon von hier herauf fahre, dann hätte ich doch nachher auch eine Geschichte erzählen und mir erklären wo das eigentlich genau ist. Dann habe ich die Landkarte mal angeschaut und gesehen, dort oben ist das in der Nähe. Also so 600 km Umweg und so. <lacht> dann bin ich an das Snorkup gefahren. Weil ich nur fünf Wochen Ferien hatte, musste ich es ein bisschen sportlich angehen. Also sprich 180 km pro Tag im Schnitt. Ich habe vorher noch nie eine grosse Velotour gemacht. <lacht> also, als ich die Idee hatte, dass ich eine Tour mache mit 180 km im Schnitt, ist mein momentaner Tagesrekord 136 km. Ich habe mir überlegt, ich mache eine Tour und ich fahre jeden Tag 50 km mehr, als ich jetzt überhaupt schon je gefahren bin. Und zwar das fünf Wochen lang oder 28 Tage. Und es hat funktioniert. Und ich war auch selber ein bisschen überrascht, dass es so gut funktioniert hat. Und am Anfang hat der eine oder andere gesagt, kommen ja, komme dann vielleicht mit. Und dann habe ich die Pläne gezeigt und alle gesagt, du spinnst. <lacht> Weil, ja, meistens geht das etwa in zwei Monaten oder so. Aber doch nicht so schnell. Nachdem ich zurückgekommen bin, hat die Presse ein bisschen über das berichtet. Ich habe Spenden gesammelt für Viva und Agua, für die Linkwasser. Äh, Super Trinkwasser in Mosambik und damit dem können helfen, dass die Brunnen Brunnenbauer geworden sind und ich durfte da äh, so ein Brunnen mitfinanzieren mit diesen Spenden. und als ich dort so zurückgekommen bin, habe ich gewusst, dass ich jetzt jeden Tag einen Ironman-Radistanz gefahren und ich habe selber navigiert, ich habe selber alles organisieren müssen organisieren und bei denen, die ich so recherchiert habe, die andere Touren machen, die sind vielleicht irgend so 60 km so pro Tag gefahren, über die ganze Tour. Da habe ich gedacht, hey, das ist mega, das ist jetzt. Ja, etwas Besseres gibt es gar nicht. Und dann haben wir irgendeinem jemanden es Mail geschickt und gesagt, hey, da gibt es also ein Rennen, Transcontinental. Die fahren im Fall das Gleiche, was du machst, einfach in der Hälfte der Zeit. <lacht> Und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, weil das ist das erste Transcontinental, das es dort gab. Da sind nur irgendwie etwa 30 Teilnehmer. Und ja, darum das ist ja gar kein richtiges Rennen, wenn da nur 30 Teilnehmer sind. Und ich glaube, etwa 10 sind dann auch ins Ziel gekommen. Und dann ist ein bisschen Zeit vergangen und irgendwann ist das Transcontinental mir wieder über den Weg gelaufen. Und ich habe eigentlich überhaupt nicht Lust, gehabt, um eine grosse Tour zu machen. Und dann habe ich aber ein bisschen, äh, das mitverfolgt, das hätte etwas gesehen und dachte, wieso eigentlich nicht? Was ist das Transcontinental Race? Das ist ein Rennen. Das wir die Checkpoints. Meistens immer von Westeuropa nach Osteuropa. Checkpoints und Start und Ziel, das ändert sich immer ein bisschen. Die Distanz ändert sich auch immer ein wenig. Zusammengefasst, es ist immer mega weit und mega hügelig, und es ist mega streng. Das ist letztes Jahr, letztes Sommer, die Distanzzeit. Ich Start in Geraldsbergen in Belgien. Nachher bin ich über Belgien, Frankreich, Luxemburg, auf Deutschland, der zweite Checkpoint. Dann von Deutschland über Österreich auf Italien. In der Nähe von Venedig war der dritte Checkpoint. Man ist eigentlich schon über die Alpen hinein. Ich fahre überhaupt nicht gerne Berge. Aber ich muss über die Alpen hinein. Wenn ihr die Karte richtig anschaut, sehen ihr, da ist auch so etwas dunkler. Das heisst, jetzt auch wieder Berge. Weil wir fahren so schräg über die Alpen hoch. Über Österreich, Ungarn, äh, Slowenien auf Slowakei in den dritten Checkpoint. Dort oben hat es auch wieder Berge. Dann geht es um Ungarn, Umgang aber nach Rumänien, auch dort hat es wieder ein Berge. Und von dort wird es nachher relativ warm. Dann geht es nämlich im Süden, über Bulgarien, Mazedonien und Griechenland. 13 Länder. Ich kann es sagen, es sind mehrere Checkpoints. Jetzt, was aber das Rennen ein bisschen speziell macht, ist, es ist keine externe Unterstützung erlaubt. Das heißt, alles, was ich irgendwie brauche, alle Kleider und äh, die ganze Planung, und wenn ich vielleicht mal einen Massage färre, muss ich Massage, muss alles einfach selber organisiert werden. Das heißt nicht, dass ich jetzt das ganze Trinken und so muss mitnehmen muss. Also, ich darf in die Läden rein, ich darf das, was kommerziell zur Verfügung steht, brauchen. Aber ich darf mit dem Kollegen, wo mir irgendwo auf dem Brennerpass oben noch schnell ein bisschen Isostar oder so in die Hand drückt, dass das noch ein bisschen leichter geht. Also muss für alle genau gleich sein. Das ist relativ anstrengend. Das heißt auch, ich muss das ganze Gepäck selber mitnehmen. Das möchten die meisten Velorennen. Da muss man kein Gepäck mitnehmen. Man hat das Auto, das das Zeugs bringt. Ich Muss immer alleine fahren. Kein Windschatten. So 4'000 Kilometer macht der Windschatten doch noch etwas aus. Und auch Motivation, wenn man wirklich so 16 Stunden auf dem Velo hockt, dass vielleicht dann ist einer wird sagen, hey komm noch ein bisschen. Das würde vielleicht auch noch etwas helfen. Und Strecke ist nicht vorgegeben. Das heisst, es gibt Start, vier Checkpoints und das Ziel. Wie ich den durchfahre, das ist komplett mir überlassen. Es hat Fahrer, gehabt, die haben den direkt in den weg genommen. Die sind über alle Berge über. Ich habe schon atmet, ich kann nicht so gerne Berge, darum bin ich um alle Berge herumgefahren. Darum habe ich auch etwa 500 km mehr gehabt als der, der am direktesten gefahren ist. Ja, das heisst aber nicht, dass man dann langsamer ist. Weil ich bin vielleicht schneller, wenn ich um einen Berg herumfahre, als ein anderer, der über einen Berg drüber fährt. Als <lacht> ich mich mit dem Transcontinental beschäftigt habe, dann habe ich gemerkt, das ist aber nicht das Rennen. Wenn man die Bilder anschaut, da sind unglaublich viele Emotionen drin. Das ist Abenteuer. Das sind Sachen, die man im Alltag einfach nicht hat. Wie zum Beispiel das Bild mit dem wunderschönen Sonnenbrand. Das ist 2016 aufgenommen Nichts wissen meinen noch in der Türkei. Und ich, meine, ich bin Bürolist. Ich bin mich nicht gewohnt, einfach durch. Äh, auf den Länder zu fahren, wie in Italien im Hochsommer vom Morgen Sonnenaufgang bis am Abend. Also das wird schon recht gefordert. Und auch am Anfang habe ich das sehr speziell gefunden, dass Leute einfach so schlafen zumindest auf der Straße. Und irgendwann macht man es selten, weil das ist einfach normal. Es ist aber auch so, dass nicht alle Teilnehmer jetzt äh, 25 sind top Ich bin auch nicht mehr 25, auch nicht mehr top ähm, wenn man es mit anderen vergleicht. Sondern es hat auch die, Eltern, die sind 60 und älter. Und die fahren gleich schnell oder schneller als ich. Das hätte ich nie gedacht, dass jemand, der älter ist, zwei Tage herausholen kann, zum inneren Leistung. Das geht. Kommen wir noch zurück auf Finnland, Norwegen, Schweden. Ich, bin, ich habe mal die Bewerbung abgeschickt. Es war ein riesiger Fragebogen, den wir ausfüllen mussten. Ich habe nicht daran geglaubt, dass ich gelogen würde. Ich wusste, es etwa 300 Teilnehmer. Letztes Jahr hat es etwa 1000 Bewerber. Die Chance, dass ich jetzt als Neuling in den Stadtpark bekommen, ist sehr klein. Und dann waren wir im Tromsø, über Silofesten. Das Lustige ist, was das Fötterling gemacht ist, etwa 50 km in die Richtung, wo wir schauen. Dort ist das wunderschöne Bänken. Als wir dort im Tromsö waren, sind, am 2. Januar kam das Mail. Du hast einen Startplatz. Bis zu dem Zeitpunkt ist es einfach ein lustig, alle Leute zu erzählen. So, also, hey, du, ich habe mich dafür ein das Rennen angemeldet. Das ist mir mega krass und so. Dann ist es plötzlich am Enkel, hey, jetzt kannst wir einfach so erzählen. Wenn du schon einen Startplatz hast und du startest nicht, das ist mega peinlich. Ja, dann habe ich mir mal Gedanken gemacht. Wie bereitet man sich auf so etwas vor? Ich meine, rein mathematisch, bei der Strecke, die ich gedacht habe, sein, dass müssen 260 km pro Tag fahren, mit Bergen, mit Gepäck. Und das ist nur, dass ich die das Zeitlimit behalte. Also das bin ich von dem, die im Zeitlimit ankommen, der Letzte. Ich kann nicht wenn der Letzte sein. <lacht> <lacht> man, ich meine, ich kann noch. Ich kann ein einschätzen, die ich mich habe noch. Nach einer Woche mit 180 km führen, aber 260, das ist ja schon ein bisschen ein Unterschied. Vor allem es geht ja durch Länder wie zum Beispiel Rumänien und Bulgarien, die nicht überall schöne Velowege haben, wo es vielleicht auch ein hat. hat. Dann habe ich mir Gedanken gemacht: Wie kann ich an so eine riese Aufgabe rangehen? Das Erste, was ich relativ schnell herausgefunden habe. Es hilft extrem, wenn man körperlich ein fit ist. <lacht> <lacht> <lacht> Nachher haben die richtige Route gefunden. Das sind relativ einfach ja, Checkpoints. da findet man. Da schaut man, wo man durchfährt. Wir haben Google Maps und alle die coolen Tools, wo man Orte kann, von dort nach dort. Wenn es darum geht, ich komme von Bulgarien bestens auf Mazedonien über den Pass über mit dem Velo. Dann ist es ja plötzlich nicht mehr so einfach, um zu wissen, ob ich auf dieser Straße mit dem Velo fahren kann oder nicht. Das Richtige dabei haben, ich muss alles von A bis Z selber mitnehmen. Und das ist etwas, das habe ich am Anfang ein bisschen unterschätzt. Das ist eigentlich wirklich schwierig, wenn man alles selber mitnehmen muss. Und das letzte ist alles unter einen zu bringen. Ich bin nicht vollzeit aufs Velo fahren. Ich ich Job, ich habe dann noch zwei, drei Sachen, die sonst laufen. Das unter einen Hut bringen, war nicht so einfach. Man musste sich wirklich konzentrieren auf das Wichtige. Und teilweise musste ich halt dann entscheiden fällen. Es ist so wie, gekommen, dass ich. Ich konnte nicht verrennen fürs Rennen. Es ist mega peinlich, wenn so ein Privileg ist, und man so einem Rennen teilzunehmen. Und dann du bekommst keine Ferien über. Das ist ein halt ein neuer Job. Ist halt so. Wenn ich mir irgendwelche Kopf hinsetze, ist es relativ schwierig, mir das wieder rauszubringen. Körperlich fit zu sein. Ich bin jeden Tag eigentlich ein Velofahren. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und dann habe ich mir aber überlegt, wenn ich so lange Distanzen machen muss oder darf fahren, dann muss ich mich auch an die lange Distanzen gewöhnen. Und darum habe ich drei Rennen gemacht, äh, die länger als 200 Kilometer sind. das, das Happigste Rennen ist dann gerade im Radmarathon, 230 Kilometer über fünf Pässe. Weißt, wenn ich da packe, dann komme ich vielleicht über die Alpen hinein, mit Gepäck. Ich bin ganz du das Swiss Challenge gefahren. Ich habe, sonst einfach lange Distanzen gemacht. Und so sind im ersten halben Jahr, von 2017, 9200 Kilometer zusammengekommen. Das ist relativ viel. Also, ein durchschnittlicher Töpffahrer macht etwa 8000 Kilometer im ganzen Jahr. Ich bin auf Paris gefahren. Ich muss da wieder schnell ein bisschen machen. So. Ich bin auf Paris gefahren, wo ich als Nordkap bin. Das war so meine Testfahrt. Weil, als ich das Norden hatte, bin ich noch nie im Ausland-Velo gefahren. Und ich habe mir da so einen Tour ausgesucht. Und dann dachte ich, das Paris, das ist eine coole Distanz. Das sind 600-700 Kilometer. Du kannst auch nachher in Tasche rein hocken und dann fährst du nach Hause. Du musst nicht grosse Koffer mitnehmen das Flugzeug, das passt. Und als ich mich für das Transcontinental vorbereitet habe, habe ich gedacht, so eine Testfahrt ist mega cool gewesen. Einerseits habe ich dort ich habe viele Sachen herausgefunden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und sie haben wir aber auch extrem Selbstvertrauen gegeben. Weil ich einfach gewusst habe, das ist so der erste Schritt. Dann habe ich mal so die Karten angeschaut, ja, was hat zwischen so? Und ich habe keine andere Ortschaft gefunden, die etwa nicht weiter weg ist, wo ich nicht haben müssen fliegen. Aber nein, ich auf Paris fahre ist blöd, weil ich habe schon gewusst, wo hat ist. Ja die einen die Challenge nicht hatten. Und dann haben wir irgendjemand gesagt: Ja, du, wieso fährst du nicht einfach nach Paris heim? Ja, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Als ich, im Nord wo ich als Nordkampf war, hatte ich dreieinhalb Tage von Luzern auf Paris. Und ich habe mir als Challenge gesetzt, in 48 Stunden von Paris heim. Also, es sind knapp 300 km pro Tag. Als ich das an so den Leuten erzählte, dann dachte ich, es ist voll Action und so. Und dann habe ich mal die Kamera mitgenommen, um zu zeigen, wie das so ist, wenn man so halt 16 Stunden auf dem Velo hockt. <lacht> So Ultracycling, wie sich das nennt, so Langdistanzvelofahrer. Das ist nicht Action, wo man immer alles sofort schön sieht, es ist sehr viel, sehr ruhig. Das ist, ich finde das etwas Unglaublich Schönes, weil da haben wir eigentlich Zeit zum alles, das, was man sonst nicht so beachtet. Wie der Regen zum Beispiel. Ich habe 43 Stunden lang Regen kann. Da bin ich zu Luzern. Ja. <lacht> Der Rack ist etwas Wunderschönes. Ich habe es einen Tag gebraucht, bis ich es gemerkt habe. Aber es ist etwas Schönes. Und wenn man so allein vom Morgen früh bis am Abend spät unterwegs ist, dann haben wir aber auch Zeit, um ein bisschen über das nachdenken, was wir nicht nachdenken. Zum Beispiel, mein Bein tut mir jetzt langsam weh. Ich finde das etwas, das sehr spannend ist um auch sich selber zu lernen, was sind so wie funktioniert man eigentlich? Denn das funktioniert nur, wenn man körperlich nicht weiss, wie der Körper funktioniert, und dann auch noch weiss, wie es hier oben funktioniert. Das Richtige dabei haben. So Bilder haben Sie sicher auch schon gesehen, Eher auf Facebook oder im Internet, was so die Radreisende dabei haben. Als ich die Auslegiohr gemacht habe, war ich am Tag, bevor ich abgeflogen bin. Da bin ich etwas nervös. Ich habe mit im Kopf zusammengestellt, was ich mitnehme. Und als ich das erste Mal gesehen habe, was ich überhaupt mitnehme, hatte ich wirklich Bedenken, ist. ist das genug? Jetzt sage ich, logisch ist es genug. Das sind ganz viele Sachen. Das ist ein Velo-Outfit mit ein zweiten Paar Hosen, Leuchtwesten und Regenjacke. Dann Boxershorts und ein Shirt, wenn ich halt keine Velo-Kleider an habe. Und dann noch ein zweites Unterliebe, falls es dann wirklich kalt werden sollte. Dann sind Velo-Schuhe, zwei Brüllen. Dann habe ich so Spezialschuhe, Socken, gehabt, die man so können röllen. Das war super <lacht> praktisch, weil der Platz beschränkt war. Dann ein bisschen Flickzeug, ein bisschen Elektrosachen. Das noch das Wichtigste auf Papier und das wär's. Und das hat mich so lange für über die Alpen rein, für Griechenland, für Bulgarien, für Rumänien. Ich war noch nie in den Ländern. Und das musste mich so länger. Und ich habe gewusst, wenn du über die Alpen reinfährst im Sommer, das kann falls ihr wirklich kalt werden. Und ich habe gewusst, ich habe keine lange Hose dabei. Weil ich kann mal pokern, das geht so gut. Aber was dann wirklich darum ist, du hast keine lange Hose dabei das ist nicht mehr so ein gutes Gefühl. Wo das alles zusammenpackt ist, hat das so ausgesehen. Das Velo steht da hinten. Könnt ihr auch sehr gerne nachher in der Pause oder nach dem Vortrag mal anschauen. Ich hatte eine Satteltasche, da muss alles Platz haben. Das war auch äh, meine Vorgabe an mich selber. Alles, was mit der Platz hat, nehme ich nicht mit. Ich nehme keine Rucksack mit. Oben dran habe ich noch ein kleine, kleine Taschen gehabt, das ist praktisch, da kann man so ein bisschen Karten-Zeugs und so tun. da muss man nicht immer da halten. Zwei Trinkflaschen. ist tendenziell wenig, aber ich kann mal pokern, und das wäre es. Und das hat für die ganze Strecke lange. Dann habe ich es vorher angetan, Streckenwahl. Ich war noch nie irgendwie, in der Rumänien oder in Bulgarien oder in Mazedonien. Jetzt fahre ich dort in durch. Und ich wusste nicht, ob es ist schneller wenn ich über den Berg fahre oder ringsummen. Und dann haben wir einen ehemaligen Transcontinental-Teilnehmer geholfen, die Formen entwickeln, die ich auch schon gebraucht kann, äh, ich berechnen konnte, wenn ich jetzt eine Strecke über den Berg über und eine ringsummen welche ist für mich selber schneller. Und ich habe dort den ganzen Datentopf genommen, den ich von der vorherigen Reise kann und dann konnte ich abschätzen. Ich wusste nicht, gewusst, ist das wirklich die schnelle Strecke Aber wenn ich gesehen habe, da geht es 4 Stunden 20 und da geht es 3 Stunden 25, das ist eine Stunde weniger, passt. Höchstwahrscheinlich ja, hatte ich noch ein Rechnungsfeld drin, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ich am Schluss eine Strecke gehabt, 97 Checkpoints, immer so etwa. 30, 40 Kilometer auseinander. Von Belgien auf Griechenland. Wieso habe ich so Checkpoints 30, 40 Kilometer gehabt? Es es doch viel einfacher wenn ich weitere Checkpoints habe. Das ist eine ganz einfache Überlegung. Und sie habe ich gelernt, wo ich ein Nordkap bin. Wenn ich irgendein ein Problem habe und mein Navi abstürzt, oder und kaputt ist, dann werde ich ja gleich weiterfahren können. Wenn ich jetzt da hier kommen wir und Fragen, wie komme ich am besten auf Rotkreuz? Komme. Das kann mir höchstens jeder von euch sagen. Da vorne und so. Wenn ich aber euch frage, wie komme ich am besten auf Basel, dann sagt jeder, da vorne kommst auf der Autobahn, dort das du nachher Basel. Das ist nämlich so, wie man meistens reist via Autobahn. Und ich kann nicht auf die Autobahn. Und darum, mit der kurzen Distanz, da kann ich auch nach Ortsschilder fahren und so. Das hat mir unglaublich geholfen das Gefühl zu geben, dass ich am richtigen Ort durchfahre. Und alles unter einen Hut bringen. Ich habe es gesagt, ich habe einen neuen Job gesucht, dass ich an dem Rennen teilnehmen konnte. Ich habe im März ein Buch herausgebracht über meine Reise aus Nordkap, wie ich aus Versehen Sportler wurde. Dann haben wir meine Partnerin Jenny äh, im Februar die schöne Nachricht überbracht, dass sie schwanger ist. Vereinfacht viele Diskussionen auch nicht unbedingt, wenn es nachher darum geht, wie sieht es in Osteuropa aus? Etwas, was wir dort daraus rausgenommen haben, ist, dass ich nur bei Tageslicht fahren. Der Mann auf der linken Seite, oder vor euch aus rechts, das ist der Mike Hall. Er ist der Gründer von Transcontinental Race. Und der Mike Hall, das war für mich immer so eine Person, ich habe ihn nicht immer aktiv verfolgt. Aber viele Leute haben wenn ich mir gesagt, habe, hey, schau, letzte Wochenende ich die 300 Kilometer Velo gefahren. Dann habe gesagt, du hast doch einen Flick gehabt. Der Mike Hall ist, ich habe es auch nicht mehr richtig im Kopf, glaube ich, etwa 93 Tage, eigentlich um die ganze Welt umgefahren mit dem Velo. Das ist relativ schnell. <lacht> <lacht> er hat andere Velo-Rennen, also so die richtig krassen, wie es Transcontinental ist, von die eigentlich schon gewonnen. Und da war ich immer so eine Person, gesehen, die wusste, dass das, was ich mache, das ist Pipifax, der macht irgendwie das doppelte. Und das nicht einfach so zwei, drei Tage, wie ich es vielleicht gemacht habe, sondern irgendwie 93 Tage lang. Ja, es ist im März, April äh, das Indian Pacific Wheel Race gesehen. Das ist vom Konzept her relativ ähnlich wie das Transcontinental, einfach eine quer durch Australien durch. Der Mike Hall war sehr gut vorne dabei. Gewesen. Und er ist so gegen den Schluss zugegangen, nur noch, noch irgendwie, ich bis 200 Kilometer oder so. Und er musste aber noch müssen schlafen. Er hatte Vorsprung. Gehabt. Und das da kam einer von hinten, gekommen. der hat schon geschlafen, aber nicht halt. der war hinten rein. Gewesen. Und das war sehr spannend, um zu wissen, ob er das noch durchfahren kann, oder ja, wer war der Erste? Das war wirklich spannend. Man muss sich das so vorstellen. Da beim Google Maps und dann zwei Pöchtchen, die sich ganz langsam bewegen, irgendwo in Australien. So verfolgt man, dass hier rennen ein GPS-Tracker dabei, wo man genau immer können, sagen wo wo ich bin. Er hat nicht immer genau funktioniert, aber plus minus. Auf jeden Fall war es abends, ich ging schlafen. Am nächsten Morgen, wenn ich aufstehe, das ist ein einhöchstlich im Ziel. Der mache ich Facebook auf und da steht: Das Indian Pacific Rail Race ist abgebrochen. Es hat letzte Nacht einen Unfall gegeben und der Mike Hall ist gestorben. Ja. Jeder, der Velo fährt, weiss, es ist gefährlich, zum Velo zu fahren. Und in der Schweiz stirbt alle 58 Millionen Kilometer, die mit dem Velo gefahren werden, stirbt eine Person. Das ist Statistik. Bei den Töpfen sind es etwa 8 Millionen, bei den Zügen sind es etwa 30 Milliarden Kilometer. Wenn man so ein grosses Rennen macht, jetzt haben wir da 4.000 5.000 Kilometer, und dann nehmen wir 300 Leute. Da kommen die relativ große Kilometerzahlen zusammen. Das passiert das umfeld. Das ist einfach reine Statistik. Das ist nicht, weil die Leute schlecht ausgerüstet sind oder so. Das, ist, das wird im Alltag auch passieren. Die Leute sind tendenziell höchstens noch besser ausgerüstet, aber das passiert. Und man weiß das. Es gefährlich ist gefährlich und es kann passieren, aber man verdrängt es sehr viel. Das ist einfach einer, der gehabt hat, von den 400 Kilometer, die gefahren das ist aber nicht irgendeiner, das ist war meist wohl. Das sind alle die Ängste, die wir so verdrängt die sind besser für den Tag. Und etwas, was ich daraus rausgenommen habe, aber auch weil Jenny schwanger war, er fahrt noch tagsüber, nur eine Stunde vor Sonnenaufgang und bis eine Stunde nach, Sonnenaufgang. Äh, nach Sonnenuntergang. Das ist mein Zeitfenster. Das ist im Sommer immer noch sehr lang. Aber ursprünglich hätte ich geplant, noch etwas länger zu fahren. Also die meisten, die dem Rennen teilnehmen, ich schlafe so 2-3 Stunden. Und irgendwann habe ich mein Velo gepackt, wunderschön, und das Koten aufgegeben. und bin auf Brüssel geflogen. Ich mir wirklich Mühe gegeben, wenn ich das Velo eingepackt habe. <lacht> und ich ins Flugzeug reingestiegen bin. Ich habe das erste Mal wirklich überlegt, soll ich in das Flugzeug einsteigen. <lacht> ich habe das recherchiert, was kommt jetzt auf mich zu? Mir zu. Ich, habe, ich habe nicht mal gewusst, ob mein Velo überhaupt heil zu Brüssel ankommt. Könnte irgendetwas passieren, knacksen, und dann ist kaputt. Auf was lade ich mich da überhaupt ein? Ich meine, östlicher als irgendwie der Westen von Ungarn bin ich noch nie gesehen. Und da habe ich mir konkret überlegt, Watchest du wirklich in das Flugzeug einsteigen? Und dann bin ich eben in der Letzte. gesehen. Und habe gedacht, hey, wenn du jetzt da nicht einsteigst, das gibt einen Uhrenkurs, bis du wieder draußen bist. Es ist einfach kein Einsteigen. Und ich bin wirklich sehr nervös <lacht> gesehen. Und dann bin ich das Brüssel, gesehen, habe das Velo zusammengebaut. Wenn ich nachher draußen, was das cool ist, habe ich vorher gesehen, was ich mitgenommen habe. Es ist sehr, sehr speziell, wenn man mit Badhosen und T-Shirt durch die Sicherheitskontrolle durchwächst. Hat auch der eine oder andere geschrieben. Ich habe hab kein Gepäck dabei gehabt. Ja. Auf einmal bin ich nachher zu Brüssel gesehen. Ich habe kein Gepäck dabei gehabt. Dort am Band das Zwelo zusammengebaut und rausgefahren. Also, da noch nicht gefahren, nachher Ton. ich bin viel auf Brüssel. Und ich bin noch nie in Brüssel gesehen. Ich bin ein bisschen über die Stadt anschauen und habe gewusst, über Facebook, da hättest du ganz viele andere. Ich meine, es hat 300 Däne. Die sind alle schon irgendwie da oder ein bisschen im anreisen. So, ja, da musst du doch irgendwie dort einen dort sehen. Dann bin ich mal zum Atomium gefahren, der hat es zwei gehabt, Mit äh, auch Gepäcktaschen und auch relativ schnelle Velo, optisch. Und da habe ich die gefragt, hey, are you going to the Transcontinental? What's that? Never heard of the Transcontinental. wir wir angefangen zu reden Und haben wir haben herausgefunden, sie sind ganz in der Nähe vom Checkpoint 3 in Slowenien. Und in Slowenien, Slowakei, dort oben. Und sie hatten drei Monate, äh, zwei Monate von dort auf Brüssel. Und haben sie gesagt, ja, oh. Und, Ja, ich fahre dort in der Nähe vorbei. Ah, wie lange du denkst hast du hast? Ja, etwa so zehn Tage. Wir fahren nicht so, wir fahren ja für niedrige. Ich habe nur den Kopf geschüttelt, also. <lacht> <lacht> <lacht> ich heisse auch so. Ich nachher weitergefahren. Und dann plötzlich habe ich Stefan und Andrea getroffen, Zwei Italiener. Top, motiviert, 10'000 Mal besser vorbereitet als ich. Andrea hat etwas doppelt an Distanz gemacht, als Vorbereitung als ich. <lacht> Wir haben dort über Grenzübergang gerade in Bulgarien. Und ich denke, das ist ein normaler Grenzübergang, aber es ist leider eine Fähre, die nur ein paar Stunden Fahrt. Schade, wenn wir das in der Planung haben. <lacht> ja. Ich habe das Gefühl, dass ich gut vorbereitet bin, nicht unbedingt verbessert. Und dann irgendwann ist es auf Geraldsberg gekommen. Das ist etwa so 40 km von Brüssel weg. Das ganze Startprozedere, dann haben wir die Startnummer bekommen, dann ist das Velo kontrolliert worden. Kontrolliert wurde, da haben wir Leuchtwäste, gehen Lichter, es war eine Instruktion gewesen. und und und und. Und irgendwann ist es losgegangen. Und so hier. An der Neuhe von Geraldsbergen. Die, die die rundfahrt ein bisschen mitverfolgen, können das Gericht. Das ist etwa 22% Kopfscheibflasche schön drauf. Dort ist am Abend und am Sennig der Start des Transcontinental Race mitgepackt. Wenn Ich das Bild gesehen habe auf Instagram. Ich habe schon gesagt, ja, die Müde ist steil und so. Und ich habe das Bild auf Instagram gesehen. Und ich denke, bist du dir sicher, dass du dort starten? Das ist noch nie richtig weit. Wien. Auf halbem. war Städte starten am Abend am um zehn Und es ist absolut bombastisch. Also äh, die Leute, die dort sind, sind natürlich auch viele Angehörige, aber auch sehr viele Belgier, die sind, sind Velo-Fanatisch. Und da sind die, links und rechts mit Fackeln gestanden und eine riesige Stimmung. Und dann fahren wir so dort rauf und nachher ist es fertig. Jetzt wir so viele Leute. Jetzt könnt ihr euch das so vorstellen, es ist ja keine vorgehende Strecke. Und der Start ist mit um das heisst, es ist dunkel, jeder hat einfach voll Disco angemacht blinkt und Leuchtwesten und alles. Und jetzt hat es einfach eine riesige lange Schlange von Leucht, mit Leuchtwesten und blinkt und so. Und an jeder Abzweigung biegt wieder ein paar. An. <lacht> <lacht> und nach einer halben Stunde ist man ganz allein. Ja, ich wusste nicht gewusst, ob ich dort wirklich gute Route habe. Nein, ich habe abgemacht, eigentlich fahre ich nicht in der Nacht, weil der Start am Abend um 10 Uhr war. <lacht> <lacht> Bin ich bin dort noch 53 km gefahren ins nächste Hotel in La Louvière. Es ist ein gleich große wie hat mich jetzt mich verwundert, wenn jemand gesagt hat, kann ich es mal. Und ich hatte dort ein Hotel kann. Okay. gerade im Dorfplatz. Leider war im Dorfplatz ein RB-Konzert. Ja. Das Hotel hat eigentlich nicht äh, wirklich so gut isoliert wie man. <lacht> Aber es spielt nicht so eine Rolle. Ich habe eh, gewusst, ich schlafe nur zweieinhalb Stunden. Und dann habe ich jetzt in zwei Halbstunden schlafen und dann kommt der Zeit auch immer so wahnsinnig drauf So sah ich aus nach zwei Halbstunden Schlafen. <lacht> Top motiviert. <lacht> ja, dann bin ich mal losgefahren. Und es ist ganz komisch, es ist so, ja gut, heute fast mal weit. Aber ich habe gewusst, wenn ich jetzt, ich jetzt viel aufdrehe, dann spätestens in einer Woche holt mich das wieder ein. Also ich muss ganz gemütlich fahren. Aber das ist ein Rennen. Also mit werde gleich Gas geben. Und den ganzen Tag bin ich so einen Klitsch, wie soll ich jetzt fahren soll und so. Und dann habe ich plötzlich Leute überholt, die unter Bänkchen geschlafen haben. <lacht> und das hat meine Taktik, dass ich relativ schnell geschlafen und weiterfahren Das war gleich nicht so schlecht. Und ja, der Tag war mehr oder weniger auch es war tendenziell flach gewesen. Ich habe gewusst, wenn es flach ist, dann muss ich viele Kilometer fahren. Äh, in den Bergen mag ich nachher nicht mehr so wahnsinnig viel pro Tag. Dann irgendwie gegen Mittag kommt ein E-Mail von der Veranstalter. Und der ist letzte Nacht in einem Unfall gestorben. Man weiss, es gibt. Aber es ist das, was man einfach überhaupt nicht weiter das ist ein Hobby. Und das war etwas unklar, ob das Rennen weitergeführt wird oder nicht. Und dann kam es aber kurz darauf an, es wird weitergeführt. Und viele Teilnehmer haben auch gerade Rennen wieder abgebrochen oder haben einen Tag Pause gemacht. Und ich war dort relativ egoistisch, das probiert auszublenden. Ich habe beruflich sehr viel mit Zahlen zu tun. Ich habe das einfach mit Statistik-Ecke geschoben und bin weitergefahren. Dann bin ich in Saarbrücken gesehen und am nächsten Tag wird losgefahren. Wunderschön, morgen, wirklich super schöner Sonnenaufgang. Kurz nachdem ich das Foto gemacht habe, hat es sich ein bisschen gerumpelt. <lacht> Was ist das passiert? Ich habe nämlich die velo äh, die hinten dran, und äh, ich oben drauf hatte, runtergefallen, ins hinteren Rad. Rein. Das ist alles, was von meiner Velojacke übrig war. Ja, ich, wisst, ich hatte nicht wahnsinnig viele Sachen dabei. Gehabt. Und jetzt ist noch meine Regenjacke, was eigentlich auch noch so bisschen, wenn es einfach kalt wird, der ich sie. Die ist noch so gross. Das ist das Problem. Und ich wusste, okay, jetzt muss man halt irgendwo noch eine Regenjacke kaufen, wo vielleicht dann auch noch etwas taugt. Aber mit dem habe ich mich noch gar nicht so groß beschäftigt. Ich bin dort äh, weitergefahren, ich habe es genossen. Ich habe gesehen, dass die meisten schon viel, viel weiter vor mir sind, weil die halt einfach voll cool die Nacht oder beide durch schon durchgefahren sind. Und ich am Abend, das ist in der Nähe von Stuttgart, war dort ein Checkpoint, wo ich zu dem Hobby. Da hat, einfach, hat es einfach angefangen zu regnen, als gäbe es kein hat er habe gedacht, so eine Regie war schon etwas Praktisches dann kann ich kommen. Ja. Dann ist im Schloss Lichtenstein, aber in der Nähe von Stuttgart, ist der erste Checkpoint ich meine, die Region ist tendenziell etwas flach. außer Schloss ist natürlich auf dem Hügel oben und dort oben ist der ja. Checkpoint. Super, wenn man so gerne Berge fahren, kann. Das ist, super. Dort ist es hochgegangen. ich. habe gesagt, es hat gewittert und das hat wirklich da und eigentlich mein Zeitplan war ich an dem Tag noch nicht aufgefahren. Aber es ist schon etwas passiert auf England, und ich habe gesagt, wenn ich jetzt nicht aufgefahren und da ist irgendein Blitzeinschlag oder so, das ist einfach nur dumm. Und dann habe ich mich dort entschlossen, dass ich in ein Hotel gehe und nicht weiterfahren. Und ja, das klingt jetzt relativ einfach, aber das ist mein Plan. Es ist der zweite Tag und am zweiten Tag halte ich schon meinen Plan mit ihm. Das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ja, meine Regelnjagd ist eh ja schon weg gewesen, also das haben wir auch nicht so vorgestellt. Im Checkpoint die sieht es immer so aus, es Sie hat irgendeinen Ort, da holt man einen Stempfeli und dann hat es einen Parkour, wo man muss fahren muss. Also da war es ein Parkour, wo man zu dem Schloss hinauffährt. Und dort, wo ich Stempfeli geholt das habe ich am Abend noch gemacht, ist ein Hotel nebenan gewesen. Weil die ganze äh, Organisation, wo man übernachtet, etc., das ist jedem selber übernommen. Die Veranstalter haben wegen dem mit Hotel informiert, um zu sagen, hey, da kommt er vielleicht ein Rennen. Und dann sind halt an dem Abend plötzlich in dem Hotel gefühlt und Velofahrer kommen. <lacht> Alles nass, alle hungrig, alle gestunken. <lacht> ja. Es sind glaube ich etwa drei Mitarbeiter. <lacht> ich bin ganz eich ja. am gelaufen, das Lustigste, das ich ich mich noch sehr gut erinnern. das ist ein Familienbetrieb und die eine ältere Dame, die ist dort an der Rezeption, das war, sie nicht so gut Englisch können. Die meisten Teile haben nur Englisch, nur irgendwie Kreditkarten. Und ja, dann sind halt so Leute mit komischen Kreditkarten, die sie noch nie gesehen oder halt nicht so übrig sind. Und ich habe da ein bisschen angefangen zu Dolmetschen. Und dann hat sie so gemeint, ja, wenn wir da irgendwie auf einem Velo-Ausflug sind. <lacht> sie haben <es> nicht mehr... <lacht> wir machen gerade das Velorennen von Belgien auf Griechenland. Und das probieren so ein bisschen. <lacht> auf jeden Fall habe ich ihr gesagt, übrigens vorgestern sind wir alle ins Büssel losgefahren. <lacht> Jeder Einzelne, der jetzt hier in dem Hotel ist, hat momentan einen Schnitt von über 300 km pro Tag. <lacht> Und dann hat sie so ein bisschen umgeschaut, wie viele Leute es dort im Hotel sind. Und das war sehr schön, wenn man äh, so den Blick gesehen wie sich da verändert, wie einfach ein eine ganze Weltvorstellung, wie man denkt, kann sein, einfach komplett sich verändert in der kürzischen Zeit. Auf Anfang, ich kann äh, jeden Abend etwa um sechs Uhr, habe ich geschaut, wie weit fahre ich heute noch. Und dort habe ich ein Hotel reserviert. Das ist das. Gewesen. Ich habe dort äh, ein Zimmer, gehabt. aber es war schlecht, so es überbucht war, weil so viele Leute dort sind. Da habe ich noch drei anderen gesagt, wir kommen doch auch in mein Zimmer. Es nicht so wahnsinnig eine erholsame Nacht. <lacht> aber umgekehrt habe ich sagen, ich kann doch nicht. Ja, die müssen doch auch noch pennen. Am nächsten Morgen bin ich ins den Schloss verfahren, Ich hatte einen Zeitplan auch schon verspätet und gewusst, muss ich irgendwo durch wieder bisschen aufholen? Und den ganzen Tag einfach gefahren, gefahren, gefahren. Und dann bin ich äh, auf Innsbruck, Österreich, das ist ein Tal. Da bin ich über einen Brennerpass hinein. Äh, auf, äh, auf Italien. Und kurz vor dem Brennerpass hatte es einen kleinen Laden gehabt Und der hat einen Sportleiter verkauft. Äh, Sport verkauft. Da bin ich dort rein, ich Sie gesagt, hey, habt ihr eine Velo-Regenjacke? So, nein, haben wir nicht. Aber wir haben eine so Laufjacke. Und das Einzige, was sie dort hatten, das für meine Zwecke da haben, ist Pink- pinken <lacht> Damen-Laufjacke. <lacht> <lacht> ist mir ehrlich gesagt Ich habe etwas gehabt, das <lacht> es irgendwie bracht hat. Und pink fällt auf. <lacht> Auf jeden Fall bin ich in einem Brennerin und als ich so lebt an den fahren, ich bin jetzt so schnell weggefahren, ganz gemütlich drauf, da kommt plötzlich jemand von hinten und kl klopft mir so halb auf die Schultern, der Stefano, <lacht> den ich in Brüssel das letzte Mal gesehen habe. Und das ist recht speziell, wenn man <lacht> jeden Tag eigentlich so ausserhalb der Komfortzone ist, und da trifft man jemanden an, den man könnte, und der macht genau das Gleiche. Tun. <lacht> Aber er hat noch ein fitter ausgesehen als ich, und der ist mir nachher auch davon. vorgefahren, ist halt etwas schneller gesehen. Auf für Fall bin ich nachher auch nach einen Abstieg Italien, das ist war recht warm und dafür wieder flach, schön einen Kilometer probieren zu fressen und der Abend ist so in eine, in eine Seite, Seite gegangen. Das können wir euch so, so, richtig romantisch Italien vorstellen. Genau so es ausgesehen. Ein schönes Tal nachher eine wunderschöne Ströschen, überall ein bisschen Cafeterias und Pizzerias und Kerzen, wo man steht. Super romantisch. Und ich war aber relativ spät dran. Gewesen. Und kann sehr kurz Pause machen, aber ich dachte, ich muss etwas essen. Dann habe ich eine Pizza gesucht. Eine Pizza-Pizzeria äh, gesucht. Und diese Pizza die hat eine ganz, ganz spezielle Geschichte. Und zwar bin ich dort äh, bei dieser Pizzeria, hatte Hunger, gehabt, sehr Hunger. Und ich habe gewusst, okay, es ist ein Rennen. Also jede, Zeit, jede Minute wo du stehst, ist eine Minute wo du nicht fahrst. Dann bin ich dort in dieser Pizzeria und habe gefragt, hey, was ist das schnellste, was wir machen? Ich habe gesagt, ja, am Lasagne und Pizza und Spaghetti und Penne und bla bla bla bla. Er hat er ist mir gleich. Was ist das Schnellste? Ja, Pizza. Gut. Auch noch Das müsst ihr euch vorstellen. Super romantisch. Also, es hat dort vorher verliebte Pärchen gehabt, mit Kerzen mit und Fluss und ein bisschen Bäumchen und so. Da kommt einer, der einfach stinkt, müde ist. Auch also, nicht mehr so super motiviert. Er hockt neben der Tischhäne. 200 Kilometer vor dann kommt der Pizza Jolo, Pizza Subito. Und ja, ich habe gewusst, das ist es Rennen ich im Rennmodus hin Wie Ich habe am schnellsten einen Pizza essen, der gerade frisch aus dem Holzhofen kommt. Wir schneiden, wir tut wir beisen rein, es ist heiß und darum tun wir mit dem Cocky gleichzeitig einfach <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Wir haben noch 5 Minuten gehen zahlen. <lacht> Den Blick auf Pizza Pizzaiolo vergesse ich nie mehr. Es ist ein Unterschied, ob hier im Italiener ein Pizzabsteller oder in Italien immer wunderschönen Dörfchen Die Pizzerie ist perfekt und es kommt ein, läuft da rein, <lacht> und drückt die Pizzaspiele mit Gocchi einfach Also die Verachtung in den Augen, da gibt es nie mehr. <lacht> ich war im Rennmodus. Und am Abend war ich beim zweiten Checkpoint, das ist dort, wo man Stempel holt. Und auch dort bin ich wieder, äh, ja, ein bisschen hinter dem Zeitplan, gesehen, schon höher. Also, habe ich gemerkt, es kommt gut. Ich meine, jetzt, wenn ich euch so erzähle, das ist ja, ich bin da zwei, Tage wie hier in zwei, Tagen von oben von Europa da gefahren. Ja, ein mehr. Wenn ich das mal so in Kontext stellen, so zum Vergleich: Die Geburt meiner Tochter hat gleich lang gedauert, wie ich mit dem Veloca, 1200 km Kilometer zu fahren. Also auch wenn ich jetzt hier zum Sportlichen reingehe. Ich habe das Gefühl, ich bin dort doch recht zügig unterwegs. Gewesen. Also ich habe dort übernachtet, habe das gehabt, dann ich das Stempel gekannt, ich müsste den Parkour fahren. Der Parkour, das ist schon Monte Grappa. Da kommt vielleicht ein oder oder andere. Das ist ein Berg in der Nähe von Venedig. Und dort oben hat es ein riesen Denkmal. Und das ist aus dem Zweiten Weltkrieg oder Ersten Weltkrieg. ist ein riesiger äh, Grabmal. Das sind etwa 20.000 Leute beerdigt. Das ist irgendwo vom Berg oben, dass ihr so einen Vergleich habt, das ist so Kaliber Gotthard. Auf dem Berghof hat es elf verschiedene Wege, wie man auffahren kann. Darum ist ja bei den Velofahrern sehr berühmt. Wir haben den Weg genommen, den man am schnellsten war. So sieht es auf den Karten aussehen, die ich geplant habe. So hat jetzt ausgesehen, ich am Morgen eben um halb fünf unterwegs draufgefahren bin. Das ist sehr, sehr steil. Und sehr lang, sehr steil. Und das Schöne ist, je weiter drauf das gegangen ist, desto steiler ist es. Davon war ich am Morgen um 9 Uhr auf dem Monte gesehen ganz allein. Das war phänomenal. Gewesen. Man war ganz allein auf dem oben. Das hat einfach niemand gehabt. Ich hatte war vorher noch nie wirklich allein auf dem Berg oben gesehen. So zogerst. So. Als ich nachher da abgefahren bin, sind wir ganz viele andere drauf gefahren. Und äh, ja, wenn man es so gewöhnt beim da dann leiten wir halt die Jacke an. Dort irgendwie eine halbe Stunde das Loch ab. Und wenn ich da unten ist bin, halt, ist Italien ist schon recht warm gewesen. Dann habe ich, gesagt, ja, wieso bist du mit der Jacke da? Später am Nachmittag habe ich das Foto aufgenommen. Das ist kein Photoshop, das ist so. 51 Grad habe ich auf dem Display gehabt. Das ist sehr warm. <lacht> ich bin ein Bürolist, ich bin mir das nicht gewöhnt, bei Sättigentemperaturen Velo zu fahren. Behörden in Italien, also es war eine Hitzewelle. Die Behörden in Italien haben eine Warnung herausgegeben, dass man nicht zuerst draußen soll. Sie bleiben daheim, sind auch das öffentliche Sicherheitssystem positiv angefangen, raufzufahren etc. Also, es war dort wirklich ernst. Und wir haben das Müller. Ja. Und ich habe dort einfach an dem Tag glaube ich, etwa 13 Liter getrunken. Und ich habe gewusst, hey, eigentlich wäre es flach. Also ich bin jetzt zwar auf den Berg gefahren, aber nachher ist es flach. Und ich muss jetzt einen Kilometer machen, weil ich habe jetzt schon ganz viel Zeit verloren, weil ich halt auf den Berg gefahren bin. Und das kann ich abschätzen, wie schnell ich unterwegs bin. Habe ich einen Test gemacht. Ich habe eine Pause gemacht. Ich bin meistens so von Gelateria zu Gelateria. Und dann, trunken, abgehüllt, bin ich losgefahren. Dann habe ich geschaut, wie weit kann ich fahren kann, bis ich wirklich das Gefühl habe, jetzt muss ich etwas trinken. Also nicht, dass ich Durst, sondern jetzt muss ich Flaschen jetzt muss trinken. Es waren 400 Meter. <lacht> Wenn ihr so auf dem Programm haben, ich mache heute so 280 Kilometer, das sind 400 Meter, nicht so viel. Ja, auf Anfang habe ich dort gemerkt, hey, es ist so heiß, jetzt wird es einfach gefährlich. Und darum habe ich mich dort entschieden, so jetzt ist es finito, jetzt mache ich ein Schlöffel. Dann habe ich irgendwo, dort wo ich an die so eine Fussgängerzone gesehen, und dort hatte ich gerade einen Laden Siesta. Ich es ich tipptopp, um kann ich schlafen. Schatten dort gelegen, das bin nicht ich, das ist nur so äh, symbolisch. Da bin ich dort äh, gelegen und geschlafen in der Fussgängerzone. Ich kann euch eines sagen, Italiener sind unglaublich freundliche Menschen. Zeit kommt hey, geht's gut? <lacht> das ist, ja, ich will noch schlafen. Ja, ich kann dort auch wirklich schlafen. Und wenn wir so, so beim Schlafen sind, wir sind nicht ganz einschlafet, machen wir jetzt schon noch 10 Minuten, 15 Minuten Pause. Alles gut, korrekt. Neue Energie zum Zulassen. Wie ist so der Stimmungsparameter bis jetzt? Gut. <lacht> Tipptopp. Also noch ein bisschen. Tipptopp. Also. ich um, äh, waren in Italien. Gewesen. Das Spiel ist übrigens in der Röding von Innsbruck. Wir kriegen am um, um, um Abend. Wunderschön. Top, der Regenbogen sieht so man Also ich bin in Italien. Gewesen. Wenn die Karten im Kopf haben, Irgendwo in der Nähe von Venedig und jetzt geht es hier so schnell über die Alpen rauf. da hat es ein Velofahrer unter euch. Ein Tipp, das ist hier, äh, in der Region von Venedig. Das ist absolut wunderschön zum Velofahren. Ich habe dort an diesem Morgen einen Streckchen wünscht. Das sind etwa 50 km gesehen, auf einer ehemaligen Eisenbahntrasse zu betoniert zum Velofahren. Absolut phänomenal. Ich bin am Morgen recht früh losgefahren, so um fünf Füfe rum. Auch noch ja, langsam ein bisschen hell geworden. Dann fahren wir auf der Eisenbahntrasse. Dann kommen die Tunnel. Das haben so halt an sich. Und in der Isenbahntunnel haben sie meistens auch nicht so gute Beleuchtung. Also dann ist es wirklich dunkel. Und mir spielt keine Rolle, ich habe nur Licht dabei gehabt. Ich bin gefahren und plötzlich macht es so, wie, wie in einem Actionfilm. Bam, bam, bam, bam, einfach bis hinter dem Licht. Und so dachte ich, oh, und zurück. <lacht> <lacht> <lacht> das ist ich bin kennengelernt, es war ja alles dabei gewesen. Irgendwann habe ich gemerkt, im Nächsten und Nächsten und Nächsten, dort drin haben wir Sensoren gemacht von Velofahren wirklich sind so super cool also die Region ist wirklich phänomenal das habe ich aber auch bitter nötig ich meine ich erzähle jetzt auch lockere Geschichten und so ich bin da doch schon irgendwie 1800 Kilometer unterwegs gewesen meine Beine haben sich schon immer ganz so knackig angefühlt und auch der Rücken und die Hände und alles ja ist halt eine kleine Extreme Situation so Sachen die haben einfach wahnsinnig geholfen wenn man morgen aufsteht wunderschön ausgeschlafen nach irgendwie vier fünf Stunden zum einfach wieder weitermachen auf jeden Fall bin ich der Richtung Österreich drauf. dann hat es so Sachen Gibt man rutscht mhm. ab Pedalisch in Bayern. kann passieren wenn das aber im Transcontinental Race passiert ist das das die Gefahr, das könnte sich entzünden. Das könnte zwar, das, ich meine, es tut ein bisschen weh, aber es geht weg, aber wenn es nicht so schnell weggeht. Das hat relativ große Auswirkungen. Vielleicht ist das vom Körper, Körpers, aber ich glaube ich, was könnte sein? Was könnte sein, wenn es sich entzündet und in fünf Tagen bin ich nachher im Norden von Rumänien und brauche einen Doktor? Hm. Ausblenden, weiterfahren. Das habe ich dann auch gemacht. Österreich, Slowenien, dann in Slowenien ist die Straße vor. Ist übrigens nach einer Kießstraße vor, der 18% drauf. Und es war jetzt das einzige Schild, das so voll ist an dem, an dem Abend. Wenn man müde ist mit der Strasse, und eine wirklich schlechte Strasse, muss ein Steuer drauf. Das ist unglaublich motivierend. Aber ja. Man hat ja frei das. das macht ja Spass. Was also machen wir? Ich <lacht> bin ich im Norden von äh, Slowenien, und habe ich übernachtet. Und habe gewusst, dieser Tag der ist super cool. Der ist Patsche eben. das ist Ungarn, alles flach. Und vielleicht, wenn ich es arbeite, komme ich an diesem Tag sogar in Slowakei. <lacht> Ich meine, an dem Tag bin ich 300 Kilometer gefahren, nach sieben Tagen im Sattel. Das ist recht happig, auch wenn es flach ist. Aber es hat unglaublich Spass gemacht. Es war flach, gewesen. ich konnte mal einfach fahren. Und ich liebe es, wenn es flach ist, dass man fahren kann. Und es nicht so viel Hügelchen hat. Es war an dem Tag auch wieder sehr heiß gewesen. Und ich habe ein kurzes Video, wo jetzt die ultimative Testkunden ob es funktioniert. Wenn ihr auf die Kühe schaut, dann Ich bin äh. <lacht> <lacht> <lacht> den, Kinder, mit den ja. ist man halt den ganzen Tag verlassen? und ist halt einfach warm. Und so in Ungarn, in einem kleinen Dörfchen, <lacht> in einer kleinen Apotheke, der treffe ich auch. Es ist so eine absurde Situation, wenn in einem kleinen Dörfchen in Ungarn jemanden antreffen, den ihr könnt, der auch irgendwie 1'800 Kilometer in den letzten September gemacht hat, die letzte wir, wir haben uns dann eben gesehen, ist es ist so ein euphorisches Gerät. Es war so ein euphorisch, kindliches Lachen. Gewesen. Und ich bin bis heute überzeugt, die guten Damen im Hintergrund, die haben keine Ahnung, wieso das mit so wahnsinnig gelacht haben. Wir müssen ein Selfie machen. <lacht> wir haben sie ihnen probiert zu erklären, sie haben nicht so gut Englisch können. ich weiß bis heute, nicht, ob sie es verstanden hat. Wir haben auf jeden Fall mega Freude gehabt, dass wir zusammen das ein Käffnchen trinken und ein bisschen austauschen. Die Gespräche sind auch schon ein bisschen Ja? Man schon ein bisschen mehr Probleme gehabt als da, wo wir uns noch am gesehen haben. Und wir sind einfach beide zusammen so weit aus der Komfortzone schon gesehen. Und hat, Andrea hat gesagt, it's so a crazy race. Und das ist es auch Man musste sich jeden Tag einfach neu überwinden, müssen, dass man überhaupt der kommt auch noch, wo man eigentlich will. Und ich meine, hier in Ungarn, das ist der Einfache, der war schon der einfachste Teil. Schwieriger, Schwierige ist erst, noch gefunden, das haben wir auch gewusst. Auf jeden Fall, am Abend war ich super happy, gewesen, bin ich äh, auf Slowenien gekommen, habe die Grenzen erreicht und ich bin wieder im Zeitplan nicht gesehen. Und dann wusste, da habe ich gewusst, von der Zeitplan dieses Ziel, ist machbar. Also ich schaffe es höchstwahrscheinlich in der Zeitlimite als Ziel. Das war ein super Gefühl, äh, nicht einfach wieder auf dem Track zu sein. Am Morgen in der Wir während sehr früh losgefahren, es war ein phänomenaler Morgen. Gewesen. Ich bin jeden Morgen kurz vor Sonnenaufgang aufgestanden. Und wenn ich kurz vor Sonnenaufgang aufstehe, das war ein Sonntag, dann ist genauso ruhig wie jetzt. Es ist einfach Mühe. Nach 53 Minuten habe ich das erste Auto geholt. Und bis dann bin ich einfach allein gefahren. Und wie das, das so aussehen kann, wenn man einfach so allein unterwegs ist, habe ich auch schon ein Video gemacht. Das ist am Morgen etwas so um halbe 6 Uhr. Das ist sehr ruhig. Das war eines der ganz, ganz, ganz wenigen Lage, in ich auf der Strecke zurückgefahren um zum Kamera wiederholen. Zu <lacht> <lacht> Ein anderes Mal war auch in der Slogan, da haben wir sie vergessen irgendwo. Da bin ich nicht so gerne zurückgefahren. Auf Anfang am Morgen das ist etwas so Schönes, wenn man sieht, wie die Welt verwachen. Das ist etwas so eine auf der Tour auch gelehrt habe, das ist etwas eigentlich gratis. Morgen Aufstand ein Spektakel zu sehen, das die Natur zu bieten hat. Wo, wo ich am bis dahin jeden Tag einfach zu einem gewusst drauf verschlafen habe. habe. ich in die Ferien müssen und bin wiederum am Morgen aufgestanden. Auf jeden Fall bin ich an dem Tag weitergefahren und sind plötzlich so Sachen gekommen, die weiss, man weiss, die gibt es, aber die verdrängt man irgendwie. Zum Beispiel das hier. Ihr seht es nicht so gut. Die Auflösung des Bild ist recht schlecht. Das sind die Sonnenblumen. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Sonnenblumen das sind. Aber sehr, sehr, sehr viele wir kommen dort die Sonnenblumen, wo wir bei unserem Leben kaufen. <lacht> da fahren wir einfach ganz allein dass ein riesiger Sonnenblumenfeld dort. Das ist. Super. Das ist am Morgen gesehen. Die Einsamkeit das ist einfach schön. Dann Regen am Nachmittag hin. Man entwickelt so ein bisschen seinen Rhythmus, wenn dass man ein bisschen Hunger hat. Und man fährt auch auf den Körper los. Es also ist wichtig, dass man nicht in das Hungerloch reinfährt und dann nicht mehr weiterfahren kann. Und dort äh, an diesem Tag gab zwar schon Ortschaften, gehabt, aber die meisten Räder sind zu. Gewesen. Oder die haben halt einfach nur irgendwie ein Bier ausgeschenkt. Ich einfach immer mehr Hunger bekam immer mehr Hunger und gemerkt habe, Langsam könnte jetzt wirklich etwas kommen. Und dann bin ich in der Beizen von dem guten Herr gelandet. Das war eigentlich wirklich ein Beiz, wo eher ein bisschen Alkohol konsumiert wird als Essen. Ja, ich habe ihn gefragt, hast du etwas zu essen? Und er hat gesagt, ja, Küche macht das irgendwie drei Stunden auf. Schade. Aber ich habe eine, Familie, äh, eine Familienpackung Baumschips. Wenn ich Hunger habe und ich weiss, ich bin Velo rennen, dann ist es problemlos eine Familienpackung Bombchips. Und das Gesündste, was dazu gibt, ist anderthalb Liter Cocky. <lacht> die zweite Hälfte der Packung die ist ein bisschen zäh geworden, aber es ist gegangen. Es ist relativ einfach. Auch in Italien bin ich von Gelateria zu Gelateria. Ich habe unglaublich viele Kalorien Kauen. Ich habe pro Tag ich glaube etwa 7'000 oder 8'000 Kalorien verbrannt. Es war egal, was ich gegessen habe. Ich habe es eh einfach verbrannt und ich habe noch abgenommen. Darum liegt halt auch einmal 1,5 Liter Cola und eine Familie Pommeschips drin. Ich habe es gesagt, ich habe meistens am Abend um 6 Uhr geschaut, wo ich übernachten könnte und dort ein Hotel buchte. Ich hatte ein Problem Probleme gehabt mit dem Internet. Ich habe so eine EU-Roaming-Karte, die ich in jedem Land in der EU-Internet kann, Aber in Slowenien hat das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und das war ein kleines Poker, da hat dort ein Hotel. Und wenn ich einfach so mal losfahre, dann werde ich da schon sicher sein, dass es dort auch wirklich ein Hotel hat. Und wenn es Hotel hat, muss ich weiterfahren. Und vielleicht mag ich den aber nicht mehr. Dann wird es richtig haben. Dann habe ich recherchiert und gesehen, da hat eine Ortschaft, die ist zwar irgendwo in den Bergen oben, wie an der Strecke, dort hat es etwa 5 Hotels, und 2000 Einwohner. Das ist recht safe. Funktioniert. Bin ich dort So hat es ausgesehen. Hm. Bombastischer Sonnenuntergang. Ah, jetzt halt gesehen. Übrigens, auf der Vorstand habe ich die Kamera eingestellt und bin nachher so zurückgefahren. Wissen <lacht> <das> Sie Detail. <lacht> Ich war in der Ortschaft, als ich schon reingefahren war, Es ich war längs und rechts äh, Kind und habe ein Brieublieb herumgerührt. Ich <lacht> habe es war nicht nötig, dass ich so eine Reise über die Reise komme. Es <lacht> war eine riesige Partystimmung in diesem Dorf. Und zum ersten Hotel war der Fee. Ich habe gesagt, du, es ist schwierig mit übernachten, wir haben ein Dorf fest. Es sind alle Verwandten und Bekannten von überall in Kurs. Sie alles ausgebucht. Ich habe dann immerhin ein Sandwich bekommen, irgendwo. Dann habe ich die Karte angeschaut, ich bin schon über zwei Pässe hineingefahren. Ich meine, das sind nicht so Pässe, wie wir jetzt in den haben kann, aber es ist gleich ein bisschen dran. als ich auf die Karte geschaut habe, ich gesehen, okay, die nächste Ortschaft, wo es gibt, überhaupt. Und manchmal drei Pässe dazwischen. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ein liegen am Boden und anfangen oder ich sitze aufs Bell und fahre weiter. Das habe ich dann auch gemacht. Und ich bin am Abend nachher in Poprad angekommen, in Slowakei, und bin an diesem Tag 16 Stunden 42 Minuten unterwegs. Das ist extrem lang. Das ist nicht nur extrem lang für die Muskeln, sondern auch extrem lang für den Sattel. Ich bin mir das nicht gewöhnt. Das ist etwas, das kann man nicht trainieren. Also, ja, man könnte im Büro in Velos lernen, aber das macht man nicht. <lacht> ja, das Coole ist, der Toprand war beim Checkpoint Nummer 3 äh, in der Slowakei. Das heisst, ich war eigentlich schon sehr, sehr weit im Rennen. Und zwar, so, das ist eben noch unten. Und dort ist äh, Irgendwo hochgegangen. Ich kann auch nicht genau, gewusst, wo Aber mit GPS habe eine rote Linie gehabt, ich bin mit der roten Linie nachgefahren und schon gut. Am nächsten Morgen losgefahren, dort Richtung High Tatras Mountains. Das ist sehr berühmt da zum Skifahren. Dort hinten und kam zu meinem Checkpoint, im Wald hinten. Der zweite dreht einfach nicht. Auf meinem GPS ist gestanden, da ist ein Checkpoint. Ich es kann ich nicht sein. Ich, meine, ich habe so akribisch recherchiert und alles. Es nicht sein. Also ich habe, ich habe nicht Daten falsch eingegeben Das habe ich alles kontrolliert. Dann habe ich das Race Manual für euch gesucht, genau alles, die Sachen sind dokumentiert. Dann habe ich gesehen, dass es alte Version vom Race Manual da steht dass gestanden, das ist ein professorischer Checkpoint. Der Richtig wird noch bekannt gegeben. Ich finde es halt ein professorischer Sinn. Das hat auch erklärt, wieso das nicht der einzige. <lacht> ja, ich habe mich dort wirklich gefreut, dass dort nur irgendwie eine halbe Stunde aufgegangen ist, nicht irgendwie wie äh, Monte Grappa 3-4 Stunden. Vorher fahre ich dann die richtigen GPS-Koordinaten eingehen und jetzt heißt du fahrst zu dort rauf. <lacht> und dann bin ich halt noch nicht gefahren ich habe nichts morgen weil ich nicht mit dem gerechnet, dass ich jetzt dort noch habe. <lacht> Und da bin ich da oben gestanden. Ich hatte sehr Hunger heute Morgen. Das Coole war, zu dem Checkpoint ist das Hotel gewesen. Und ich habe dort wirklich das ganze Frühstücksbuffet einfach bewundert. Und jetzt sind auch andere Fahrer <lacht> andere, die nicht Nacht nach sind, oder das sind die, solche, die sind. Und Jetzt könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen. Wir hocken dort ein oder mehrere Tische mit Leuten, die jetzt auch den Rennen teilnehmen. Und wir reden so. Ist gut gegangen. Mach mal. Ist noch streng gewesen, gell? Mhm. Das ist so das Level von Konversationen. <lacht> <wo man lacht> Also, das sind hauptsächlich einfach sehr müde Leute, an dem Tisch kochen. Und haben uns so ein bisschen zum morgen reingelöffelt. Es hat dort in dem Hotel auch andere Hotelgäste. Und ich stelle mir die Situation sehr lustig vor. Aus ihrer Perspektive sind sie nehmen frei, Sie gehen dann ins Hotel, gehen dann in Bergen rufen. Sie stehen dann am morgen auf und haben jetzt einfach einen Tisch voll stinkender Leute, die sich anschmeigen. <lacht> <lacht> Ja. Auf jeden Fall bin ich dort gefahren wieder von dem Pass. Ich war happy, dass ich jetzt den letzten Checkpoint auch den Barbour gemacht habe. Dann bin ich aber immer wieder rausgeklickt aus den Klickpedalen. Als ich losgefahren, so losgefahren bin, nie ich nie so neue Klickplatten gekauft. Ich habe nicht gedacht, dass ich innerhalb von acht Tagen Klickplatten komplett durchlassen komplett. Da bin ich im Moment nervös geworden. Weil, such mal genau das gleiche Modell, und das Slowakei. Ich, ich hatte es riesen Schwenk, dass einen riesen grossen Lade dort hatte. Winter und der hatte auch noch eine Velo-Abteilung, mit genau dem Modell, das ich brauchte. Das ist das hier oben. Was mich aber noch fast ein bisschen mehr gefreut hat als die Klickpedale, ist die Dose mit äh den Ah, jetzt ist mir empfohlen Mit den Sattelcreme. Weil, ja, wenn man so lange auf dem Sattel hockt, tut es irgendwann weh. Und ein Sattelcreme kann unglaublich helfen. Und ich habe auch dort eine ganze Packung durchgelassen. Und ich habe da nicht gedacht, dass ich innerhalb von ein paar Tagen einfach so eine ganze Packung drüber Ja. Ich habe immer an den Blick von dem Verkäufer. Äh, in Erinnerung, wie er mich einfach Wunder angeschaut hat, wo ich einfach euphorisch ausgebrochen bin, dass <lacht> <nicht> das Sattel Satel drehen hätte. Nicht ein Lobo Ich war super gut gelohnt, super äh, wieder ausgerüstet. Es konnte weitergehen. Dann irgendwann haben wir das Knie angefangen wehtun. Und ich habe mit mir selber etwas abgemacht. Ich habe gewusst, das, was ich jetzt mache, das ist höchstens nicht so wahnsinnig gesund. Das ist einfach so. Aber der Körper ist ein unglaublich genialer Mechanismus, der extrem viel verkraften kann. Also da ist extrem anpassungsfähig. Was aber nicht geht, ist, dass ich mir dort irgendeine Verletzung hole, die ich nachher das letzte vom Leben mit mir herumträge. Das ist mir das definitiv nicht wert. Und habe über die Jahre hinweg, so ein Gespür entwickelt, das sind Schmerzen, die man ignorieren kann. Die Platten kann mega weh tun. Aber die geht weg. Und das sind Schmerzen, die man nicht ignorieren kann, wie zum Beispiel das Knie wo ein bisschen zuckt. Das tut vielleicht nicht so weh. Aber weiß man, da muss man wirklich aufpassen. Und an dem Tag habe ich plötzlich Kleinschmerzen, wo ich gewusst habe, jetzt ist es fertig. Bin. Und ich habe alles Mögliche ausprobiert mit verschiedenen Trepptechniken. Und es hat einfach wirklich weh getan. Ich bin ich etwas traurig gewesen. Ich habe so viel in das Rennen in Stil. Ich Stil. Ich bin schon mega weit gekommen, aber ich wollte nicht aufgeben. Ich habe aber gewusst, es ist mir nicht wert, meinen Körper zu kaputt zu machen, nur, dafür, dass ich sagen kann, ich bin dann irgendwann im Ziel gewesen. Irgendwann am Nachmittag habe ich ihn getroffen. Ein australischer Fahrer hat im den geschlafen, ist gerade verwachet. <lacht> das ist normal, wenn <lacht> ist das Transcontinental nicht verfolgt ist, das ist normal. Fahrer, <lacht> <lacht> <lacht> Australien ist super happy, oder? Die ganze Zeit. Hey, dude! Everybody, everything okay? Nein, ist einfach nicht okay. Ich gebe heute ich, auf. Mein Knie tut weh. Es war wirklich heftig. Sei, nein! Nice. Du bist super im Zeitplan, und so. nimm da Pause und schaffst es und auch wenn du einen Tag später auch und Ziel spielt du überhaupt keine Rolle. Hey, du bist super drin. Und der mich, er hat mich mega aufgestellt und wenn ich nicht gesehen hätte ich an dem Tag, an dem Moment, das Rennen abgebrochen. <lacht> ich bin jetzt aufs Velo gehockt, ganz langsam weiter gefahren. Und mein, nachher ist sich so drauf gegangen. Relativ lang. Ich weiss nicht, ich bin dort aufgefahren. Ganz langsam, genau so, dass man aber nicht will Ich habe probiert, Ich wollte nicht aufgeben. Wollte. Ich habe so viel investiert, ich habe einen Job gehabt, dass ich den Männern teilnehmen konnte. Also, das hat mir wirklich etwas bedeutet. Er wollte ich doch nicht aufgeben. Und zwei Stunden später treffe ich ihn wieder an. Er hat sich verfahren und ist das hat mich mega aufgestellt. <lacht> mich mega aufgestellt. <lacht> bin ich bin richtig langsam unterwegs. <lacht> er ist auf Allfall weitergefahren, er ist der gleich einiger schneller gesehen. Am nächsten Tag gelesen ich über Facebook, dass er das Rennen aufgeht. Am nächsten Tag. Ich bin überhaupt nicht irgendwie ein esoterischer Mensch oder so. Aber das ist mir echt neu gegangen. Und ich habe nicht gemerkt, dass er der da ist, der die Hilfe gebraucht hat. Und er, ich habe das irgendwie so gemacht, wie er hat mir jetzt die letzte Energie hat auch Miet gehabt, dass ich weiterfahre. Und mein nachher, ich habe nachher mit ihm noch geschrieben und er hat gesagt, nein, ist voll kein Problem und haben wir irgendwie nicht so passen und ja, für ihn stimmt es. Aber in dem Moment, als ich das gelesen habe, haben wir irgendwie recht mitgenommen. Auf jeden Fall ist es rein weitergegangen. Richtung Süden, auf Ungarn kommen. Ich fragen, weiss irgendjemand, was das ist? In das ist eine Hühnerfarbe. Und zwar bin ich an diesem Tag in Ungarn an sehr vielen sämtlichen Hühnerfarmen vorbeigefahren. So dass ihr euch das vorstellen könnt. Das sind so Anlagen. Von dem hat es genau das gleiche hier und vorher vorne schon ein. Das sind recht gross. Und jeder einzelne Halle, drin, also es sind ganz viele Hallen hintereinander, in jeder Halle hat so einen riesen Ventilator, der die Luft rausblast, von, von all dem Geschmackverhalten, welches so ist. Und das genügt man über Kilometer. Also teilweise bin ich durch ein Dorf gefahren und ich habe gewusst, du, ich komme zum Wald und hinter dem Wald haben sie irgendwo so eine Anlage. <lacht> Und ich wollte jetzt nicht sagen, wir müssen alle vegan werden und so. Aber wenn ich das erste Mal gesehen habe, live, was eigentlich so Massentierproduktion bedeutet, und eben was es auch heisst mit dem äh, Gestank, der im Dörfer drin ist, und das ist permanent, da musste ich wirklich sagen, das habe ich ein bisschen anders eingeschätzt. Und seitdem habe ich mein Ernährungsverhalten wenigstens so anpasst dass also ich schaue, dass also das Fleisch man noch bessere gewisse Kaufkaufsregionen Region. Vorher bin ich an diesem Tag weitergefahren. Da seht ihr übrigens die wunderschöne Damenjacke, die ich gekauft habe. <lacht> <lacht> die, äh, das ist ein äh, Umgang gesehen. Und für die Gegner, die ich gefahren bin, das ist äh, ja, über so Stadt und Land, das war ein grosses Gefälle. In der Stadt innen es wunderschöne äh, Gebäude gehabt, und außerhalb hat es relativ wenig Als ich das Foto gemacht habe, hier, da hinten sieht ganz, ganz klein irgendetwas. Das ist äh, ein Mann vor oder ein Ross, und hinten, also auf einem Pferdefuhrwerk. Ich habe nicht angehalten, ich habe etwas gegessen, ein bisschen Fotos gemacht. Und dann fahrt er näher nachher und dann winkt er. Wir sind schon fast alle Zähne rausgefallen, geschätzt etwa so 40. Ähm ich, meine, ich habe gemerkt, äh er, er will etwas von mir, er will Geld oder Essen. Er hat Handzeichen gemacht dann bin ich dort drüber. Und nachher tut er von hinten, so eine Abdeckbahn, tut er die rauf, da war er hoch, seine Frau drunter, mit etwa vier oder fünf kleinen Kindern. Und noch so ein bisschen und so. Und aus dieser Situation muss er gar nicht davon aus, dass das Pferdefuhrwerk und das, was dort da drauf ist, das ist alles, was die Familie überhaupt hat. Das ist komplett absurd. Da ist man so mit Hightech-Klinik und trifft man so Leute an, die einfach nichts haben und mich hat das recht ergriffen ich habe dort alles Mögliche, was ich kann, auch Bargeld. Ich hatte relativ wenig Bargeld dabei weil ich bin meistens nicht so lange in dem Land gesieht und mir hat es sich wahrscheinlich wund. Habe ich ihm gei, ich habe das Essen gegeben, obwohl ich eigentlich Hunger gehabt, weil ich habe ich habe wieder Neues kaufen. Kann. Das ist mir relativ nüch gegangen und als ich nachher dann wieder bin auf Rumänien, dann ist es nachher weitergegangen. Ich habe für die ganze Reise 2600 Franken ausgegeben. Für alle Hotels, für alle Essen, für alle Flüge, für gute Kante. Das wäre nicht, das ist noch etwas Zusätzliches. Das durchschnittliche Jahresinkommen in Rumänien ist 5800 Franken. Und das ist etwas gesehen, muss ich sagen, das habe ich komplett unterschätzt. Für mich Armut, das ist Armut so in Afrika ganz weit weg. Da hat so kleine schwarze Kinder, wenn man runtergebracht das ist Armut. Aber doch nicht in der EU. Das kann ja nicht sein. Und das Foto ist nicht von mir. Weil ich habe, dort, ich habe es irgendwie das ist mir irgendwie gegen den Strich gegangen, dass ich Leute fotografiere, wie es ihnen schlecht geht. Ich habe es jetzt gleich gesucht, um zu zeigen, das sind, das sind solche Dörfer die wo ich durchgefahren bin mit meinem Hightech-Equipment. Ich habe äh da, Ich habe mir Google Translate dran, ich habe mir, äh, Sachen gesagt und in die jeweilige Sprache übersetzt. Ich hatte dort eine Situation, dass jemand mich etwas hat fragen wollte, Dann habe ich das übersetzt und ihm zeigt. Das war etwa ein 18-jähriger junger Mann. Dann hat mein Telefon angeschaut und mich angelächelt. Und dann habe ich es umformuliert, dass ein anderer Text ist. Gezeigt, und dann hat er mich angelächelt. Dann habe ich plötzlich er kann gar nicht lesen. <lacht> Das war für mich absolut unvorstellbar Das dass ein 18-jähriger ich kann. <lacht> auf jeden Fall, das war etwas, das ist mir dort recht nahe gegangen. Und das ist auch plötzlich alles recht absurd geworden. Das ist für mich ein Ferienabenteuer. Und die Leute haben dort wirklich von Tag zu Tag zu kämpfen. Ich bin dann auf jeden Fall ein bisschen abgelenkt worden von diesen Kollegen. Dann in Rumänien haben wir Und das sind auch Hunde, auch in diesen Regionen, die ich gesehen die sind nicht immer so wahnsinnig freundlich. Ja, ich, am Ende des Morgen das war es wieder relativ flach, dachte ich so, hey, jetzt stehe ich wieder früh auf, jetzt, heute mache ich wieder einen richtigen Kilometer. Bin ich bin am Morgen bin so um die vier Uhr losgefahren. Es war schon dunkel. Und da fahrt man so durch die kleinen Ortschaften durch, die wir vorher gesehen haben. Das ist alles einfach ruhig. Und wenn ich mit dem Velo unterwegs Nacht, da bin ich eine richtige Disco hochgelaufen. Gegen vorne gegen hinten Ja. Ich stelle mir das recht krass vor, als ungarischer, äh, als rumänischer Hund. wenn jetzt aus also einem Disco-Button zu fahren kommt es relativ schnell. Und Morgen weiß ich auch, woher das die Redewelle kommt: Du sollst keine schlafenden Hunde wecken. <lacht> Weil am ersten Hund fahren man vielleicht problemlos vorbei. Aber wenn der Schaf Schaf dann werden alle seine Kollegen in dem ganzen Dorf wach. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen: Das ist in Rumänien, die das, das, ja, das Straße nicht so gut, die Straßenlampen geht sowieso nicht. Da muss man den Kopf Hand haben, wenn man jetzt nachts an Hunden vorfahren, die von allen Seiten kommen, die man nicht sieht. Du weißt, das ist nicht an einem Schloss. Und dann hat es wirklich so eine Situation gehabt. Einmal habe ich drei Rottweiler neben mir, und zwar ziemlich genau da. Ich habe in meinem Leben noch nie wirklich Angst, dort hatte ich wirklich Schiss gehabt. Die Rottweiler, die haben nicht mehr gebellt, die haben knurrt. Und sie sind da. Höchstens haben sie gesessen und geschmückt, ich irgendwo dabei hatte. Ja. Ich meine, das Gute ist, wenn man aus Motorfli rausfährt, dann hat es nicht mehr so viel. Das ist einfach <lacht> sättig. Das ist auch kein <lacht> das von mir, ich habe keine 12 gesehen. Mhm. Beim Recherchieren habe ich raus, oder habe irgendwo gelesen, dass die Hörden die Leute die Einwohner gewarnt haben, sie sollten nur den Abfall die ganze Zeit nach der Straße rausrühren. Da kommen die 12. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber es hilft für den Kopf nicht, wenn man das gelesen hat. Man wird von Hunden verfolgt und man fährt jetzt in einen Wald hinein, wo links und rechts ein wenig Abfall liegt. <lacht> ja? Also, ich meine, ist es ist normal, in einem Wald rastelt es ein und Das ist normal. Wenn aber du weißt, hey, da leben Wölfe. Also, ich habe noch viel weniger Lust auf Wölfe als <lacht> in wo <lacht> auf Rotwellen, die man ansägt. Auf Anfang fahren wir dann aus dem Wald raus und dann kommt die nächste Ortschaft. Und das heisst dort? Die Hunde. <lacht> <lacht> Bis zum Sonnenaufgang war mein Adrenalin-Päckchen so unglaublich hoch. Also, das ist kein Witz. Ich habe äh, meine Herzdaten angeschaut. Das ist wirklich. Das ist heftiger als ein Action-Film mit dabei. Ich war wirklich froh, als die Sonne aufgegangen ist. Da habe ich wenigstens gesehen, wo das die Hunde sind. Das war etwas früher, als sie mich gesehen haben. Hätte immer noch Hunde gehabt. Ich habe das so angetan, die Strasse sind teilweise nicht so gut waren. Ich konnte das Video, wie so eine Straße, aussehen. Und am besten schaut ihr auf meine Arme und dann gesehen, wir es was das genau war. Ich, meine, ich habe super Velo-Carbon, das frisst fast alles weg. Aber wenn es schon relativ lange auf dem Velo hockt und der Sattel vielleicht schon ein bisschen das gedrückt hat und vielleicht auch schon ein bisschen offen ist, dann ist das nicht so cool. Es ist auch nicht so cool für das Handgelenk, die einfach seit über einer Woche so umgeht und das äh, Halt noch ein bisschen schüttelt. Und es ist auch nicht so cool für die ganze Streckenplanung. Äh, wenn es halb fährt man ein weniger schnell. Das heisst, ich fahre dann vielleicht noch 18 Stundenkilometer als 25. Und wenn man das ein paar Stunden macht, dann ist das ein recht großer Unterschied. Auf jeden Fall bin ich äh, an letzten Checkpoint gekommen. Das müsste es vier sein. Und zwar das ist das Transfagarashan Highway. Ich wüsste gar nicht, dass ich das Wort Transfagarashan geübt habe, dass ich das hier so wunderschön sagen kann. Der das ist ein der ist relativ flach, aber ist von einen Ortschaft bis zur anderen sind es 130 Kilometer. Das ist relativ weit und äh, ist vor allem bekannt von Top Gear, die haben dort mal äh, ein Sendung gemacht, wo sie Autotestet haben. Ist landschaftlich super schön. Ich habe gewusst, der Pass kommt. Ich bin jetzt am Nachmittag unterwegs gesehen. Mein Ziel war, eigentlich, dort wo mir der Stamm folgt, das ist so bestimmt umfassend, dass ich dort hochgefahren <lacht> bin. Ich war schon den ganzen Tag um die und am Morgen mit dem Hund und mit dem Wölf, den Wölfen, also, ich zwar nicht gesehen habe, aber hier oben hatte ich einen Und Dann bin ich am Abend hier hochgefahren, an den Fuss des Passes. Und dann waren wir jetzt hier hochgefahren. Und auf Facebook hat ein oder andere gesagt, hey, und jetzt sie ein paar Bären. <lacht> dann würde ich sagen, hey, ich habe heute Morgen so viele äh, Geschichten mit Tieren ich habe jetzt null Lust auf irgendwelche Bären. <lacht> und dann habe ich dann an dem Tag gesagt, so, jetzt ist die Pinoton, wir haben das Hotel. Und der, der Typ vom Hotel dort der hat es super cool gefunden, was ich da so mache, und dann ins Bier gehen. Das Bier hat wirklich gut geschmeckt. Wirklich. Ich habe es am nächsten Morgen geschmeckt, aber hier ist es richtig schön verzimmert. So sieht die Strecke aus am nächsten Tag. Zuerst drauf. Nicht so steil, aber lang. Und dann eigentlich nur noch, noch drauf. Also eigentlich super. Das ist eine perfekte Strecke. Morgen ein bisschen zusammenbissen und dann ist es gut. Ja. Mhm. haben wir immer noch wehgetan. und Ich bin immer noch sehr auf Sparflamme gefahren. Dass ich einen Tag vorher habe, wir müssen von heute fahren, hat die Problematik nicht unbedingt verbessert. Ich habe mich dort wirklich aufgekämpft. Weil auch in dem Hotel, wo ich am Morgen um 4 Uhr losgefahren bin, dort hat es eine schöne Rezeption, wo man sagen kann, ich hätte es noch gerne Schinken, Schiff, zu mitnehmen. Dort hat es einen Select-Automat gehabt, mit so schön abpackten Art Brötchen. Etwas, so was auch geschmeckt und das war bis zum morgen, etwa vier von denen. Aber wenn man halt aus Pasta Wasserauffahrt, hat man gerne noch mehr Müll gehabt als einfach nur so eine Brötchen. <lacht> war ich war beim Checkpoint super happy. Ich ich wusste, hey, das ist der letzte Checkpoint, jetzt geht es richtig ziel. Und ich bin im, äh, noch, immer noch im innen. Also, jetzt kann ich eigentlich so ganz in die Geschichte gehen, es ja super. Und als ich dort den Stempel abgeholt habe, dann äh, die Frau, die dort, äh, das mitorganisiert hat, die hat, auf dem Screen hat sie alle Fahrer Dann hat sie gesagt: Du, hast du irgendein Problem mit dem GPS? Du, du bist die ganze Zeit zu Startblubbern. Ich habe Nein, das ist kein Problem mit dem GPS. Ich habe so viele Pausen gemacht. Ich konnte einfach nicht mehr schneller fahren. 100 Hüge, da habe ich wieder 5 Minuten Pause gemacht, weil ich nicht mehr möglich hatte, ich hatte nichts zu morgen. Ich bin durch die ganze Strecke war einfach einfach Mühe. Und ich habe einfach nur noch den Pass aufhören, dass es nachher gut ist. Und ich habe gewiss, dass es Ich habe auf jeden am Checkpoint einen angetroffen, der ist am Tag vorher noch raufgefahren? Und hat mich dann gleich Wunder genommen? Hast du Bären gesehen gestern? <lacht> ich sehe <habe> ja etwa vier Stück. <lacht> <lacht> Zwei davon hat er gesehen, weil irgendwo äh, rumänische Leute zeltet haben und die haben Bären mit Pizza gefüttert. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall, ich habe keine Bär gesehen. Ich bin weitergefahren. Es ist dann abgegangen, es ist Richtung Süden gegangen. Obwohl ich langsam unterwegs immer noch motiviert war. Dann bin ich Rumänien, an die berüchtigte Grenze gekommen, wo eben eine Fähre ist. Und wie soll es anders sein? Ich habe sie gerade verpasst. Ich habe ein paar Stunden dort gewartet, bis sie nächste Fähre kommt. Weil es hat hier auf der Karte gebrochen und da. Und ich weiß nicht, wie viele hundert Kilometer das sind, aber es ist sehr, sehr, sehr weit. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, in Rumänien, so Grenze Grenzübergang mit der Fähre. Der Grenzübergang ist hauptsächlich auf äh, Gütertransport ausgelegt. Es eine riesengroße Betonfläche, kein Restaurant, nichts. Und dort warten wir. Ke Keine Möglichkeit für Schatten, nichts zu denken. Wir warten einfach, bis irgendwann die Fähre kommt. Dann gehen wir mal auf die Fähre, fahren paar Und dann kommen wir zu Schildern, wo man keine Ahnung hat, was das überhaupt heisst. Und spätestens dann bin ich wirklich weit aus der Komfortzone gesehen. Und konnte so ich auch nicht mehr identifizieren, ob das ein, äh, ein Metzger oder ist das irgendwie ein Kiosk es ist. Es war einfach so ein Rüttel. Auf jeden Fall in Bulgarien, als ich so unterwegs war, habe ich ihn angetroffen. Das ist der einzige Rennmelo-Fahrer, den ich angetroffen habe, ausser von den Teilnehmern in Osteuropa. Wenn man sich das vorstellen so, wenn man in Bulgarien Velofährt, da <lacht> hend kei Velowerk. Da Die Straßen, die sind vielleicht abfallend auf der Seite, sie sind auch nicht wirklich so breit. Da hets halt teilweise Lastwagen mit Anhänger und wie so wie Lastwagen mit Anhänger. Da bin ich doch ein oder andere Mal einfach mal pro Form mal in diese Umsetzung gefahren. Wird ich bestimmt als wird eng und das wird nicht eng wie die Lastwagenfahrer mich nicht respektieren oder so. Es hat einfach keinen Platz auf diesen Straße. Und das macht mir zweit. Also es war nicht so komfortabel, zum Velofahren Im Gegensatz zu dieser Strecke äh, die Gnedi, die ich definitiv nicht empfehlen, mhm. der Velofahren Auf Anfang habe ich ihn der ist da top motiviert unterwegs. Da habe ich gesagt, du, jetzt musst du mir aber gleich noch eins sagen. Nein, wieso hast du nicht einmal einen Helm wenn etwas passiert, dann bringt er da einen Helm auch nicht mehr. <lacht> ja. Im <lacht> bin ich am Abend nach äh, Sofia. Gefahren. Und äh, Als ich so dort nach Sofia rein gefahren bin, habe ich kein Hotel. Brauchte. Ich wusste, Sofia hat ein Hotel. Und als erstes beste Hotel genommen habe ich mich ein bisschen nachschwingt. Da rief ich so dort rein, und das ist so, für unser Verhältnis war ein normales Hotel. Auf also dem normalen Standort des bulgarischen Verhältnis war es ein sehr, sehr gutes Hotel. Dann komme ich dort rein, das ist schon ein Portier dort. Mit dem Dello stinken. Das ist ein Tänk. Auf jeden Fall gesagt, ich hätte gerne ein Zimmer. Sie haben da gesagt, so, so, so, so, so. Dann haben wir angefangen zu erklären, ja, übrigens, morgen gibt es von dem bis dann. Und äh, da kannst du das, und das Internet funktioniert so. Und übrigens, wenn haben im Fitnessraum drunter, da ist es das. <lacht> <lacht> <lacht> kann Ich nicht kann es so nicht verrufen. Ich kann es nicht überleiten. Nein. Vorher <lacht> ähm, also bin ich dort im einem Hotel. Gesehen. Da haben mir mein Shirt angeschaut. Als ich losgefahren bin, war das Shirt Nigel-Nagel neu. Gewesen. Jetzt ist es nicht mehr so neu ausgesehen. Nach jedem 10 Tagen. Ich fahre sehr, sehr viel Velo. Ich habe noch nie ein Velo-Shirt kaputt gemacht, außer bei einem Sturz. Aber das Shirt das hat einfach verbraucht ausgesehen. Ich muss wie auch sagen, ich habe das in jedem Mal schön gewäscht, sondern meistens bin ich einfach mit der Kleider unter der Dusche gestanden. Und so habe ich die Kleider gewaschen. <lacht> Aber zu dem Zeitpunkt, als ich das Shirt eigentlich mal richtig abgelegt, habe, muss ich sagen. Hey, das, was du machst, das ist glaub ich, wirklich krass. Dass Kleider kein gehen. Ohne dass irgendwie etwas passiert. Auf einmal bin ich am nächsten Morgen äh, in Sofia ein warten, weil ich noch kein Bellopneu kaufen Das heisst, ich konnte ausschlafen bis ich achte. Das ist für mich angesehen. Ich bin dann losgefahren <lacht> und bin in der Sättige Straße gegangen. Das ist so ein Level, da kann man mit dem Rennen einfach nicht mehr fahren. Es geht nicht, da läuft man. Mit Rennmelod und mit Klickpedalen läuft man nicht so gut. Vor allem nicht auf sättigen Straßen. Ja, da verliert man halt ein bisschen Zeit. Aber es geht weiter. Wenn wir es auf der Karte schauen, in Bulgarien bin ich jetzt schon relativ weit unten, so gleiche Höhe in Mittelitalien. Im Sommer, das ist warm, das ist sehr warm. Ja, und ich habe mich dort halt so gut wie möglich probiert vor der Sonne zu schützen, wie es halt geht, wenn man verlassen an der Sonne ist. So klein wie möglich machen, alles Mögliche zu decken, dass es ja keinen Sonnenbrand gibt. Und dann irgendwann äh, bin ich an einen gewissen Punkt gekommen und dort ist die Strecke gesperrt Und zwar, äh, Während dem Rennen ist der dort jemanden durchgefahren und hat äh, gesagt, an der Rennorganisatoren gesagt, die Strecke ist gefährlich. Da also, der darf man nicht durchfahren. Ähm, die Organisatoren haben dann die Streckenteil halt dort äh, gesperrt. Anscheinend muss das in eine Autobahn sein, mit Donau ohne Sicherheitslinie, aber offiziell dürfen Velo drauf fahren. Und ja, jetzt hat es halt nicht alle 20 Meter eine Straße. Das heisst, die nächste Straße, die der Griechenland geht, geht über den Pass über auf Mazedonien. Ich bin dort an der Pass hergekommen. Am Nachmittag, wir Mai in den Mais Ich habe angefangen, den Pass zu fahren. Es ist warm, es war sehr warm. Gewesen. Und ich habe eben auch nur zwei Trinkflaschen dabei, es hat nicht so viele Ortschaften irgendwann Es ist langsam ein bisschen kritisch geworden. Man fahrt einfach weiter und man fahrt und man fährt. Und irgendwann hat die Bauarbeiter ans Fahren angehabt und mich gefragt, geht es so gut. Und in dem Moment habe ich wirklich gedacht, wenn dich bulgarische Bauarbeiter fragt, dass es gut geht, ist es auch wirklich Es <lacht> ist ein Pass. Ich bin auf der Passuffahrung, irgendwann bin ich top oben. Ich habe mich auch nicht mehr ganz so flauschig gefühlt. Und ja, es äh, sind relativ viele Auto und Lastwagen da gestanden. Und der Grenzübergang zu Mazedonien, der, der sieht ein bisschen happiger aus, als der, wo wir in Basel oder so haben. Also, wir stehen nicht dort mit dem Selektiv, sondern wir stehen dort so mit Knarren. Wir kommen mit dem Velo, um zu fahren. Der läuft <lacht> fahre und sagt, du, Führer. komm. Da fahren wir die ganze Kolonne mal vorbei. Dann fragt ihn, Are you going to Meteora? So, ja. You are late, my friend. A lot of people already are gone. Ich <lacht> habe <lacht> <lacht> <lacht> auf Anfang relativ wenig an meinstatt über Grenzen, oder? in Mazedonien. Bevor noch nie in Mazedonien. Es war ein Dorffest und Hochzeiten durchgefahren. Sehr spannend. Die Mischung zwischen Vierer BMW und Traktoren auf der Strasse. Auf jeden Fall äh, musste ich dort so einen Bogen fahren. Und dann irgendwo einen gesehen, das Hotel hergefahren. Und ich wusste, ich gehe nur am Abend in Mazedonien und am nächsten Morgen gehe ich wieder auf Griechenland. Das lohnt sich gar nicht, zum Geld In Im Hotel kannst du immer die Kreditkarte zahlen. geht immer ausser durch in Mazedonien. <lacht> Dann hat sie gesagt, du kannst nicht mehr die Kreditkarte zahlen, die nächste, Bank, äh, die nächste Bankkommate ist 20, 30 km in diese Richtung. Ich mhm. habe kurz überlegt, durchgerechnet, nein, mache ich nicht. Wirklich kein Lust. Auf jeden Fall, hatte ich das Dilemma, hatte, hey, ich bin müde, ich wollte schlafen und du hast ein Hotelzimmer. Und ich ich würde es sogar auch zahlen, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich habe kein Geld, jetzt gilt es mir geben. Nach einer halben Stunde hin und her und schwierige Sprachbarrieren überwinden, und so, haben wir es tatsächlich geschafft, dass ich in einer Tankstelle in der Nähe mit EC-Karte zahlen konnte. Sie geben mir das Bargeld und geben sie so nachher nach dem Hotel. Es hat alles tipptopp funktioniert dann. Wenn ich den ganzen Tag auf dem das ist sind ich müde. Er geht pennen und das nicht erst seit einem Tag, sondern und dem Flammen. So lange schlaft man auch nicht und ich sage jetzt da einfach, dass die hier einen EC-Automat Das sind natürlich meine Anforderungen. Das ist mein Problem. <lacht> Alle anderen Hotelgäste haben, für die ist es kein Problem. Da hat sie mich schon recht gebrodelt und ich habe gewusst das ist mein Problem. Alle anderen haben kein Problem. Auf habe ich dort übernachtet. bin am nächsten Morgen losgefahren, weil es einen wunderschönen Morgen gehabt. Und ich wusste, hey, jetzt geht es Richtung Süden. Also im August Griechenland, es könnte auch wieder könnte warm sein. Mhm. Also es ist dann morgen früh los, dann ist es vielleicht ein bisschen später 40, Grad. <lacht> Irgendwann bin ich an diesem Grenzübergang gestanden. Griechenland. Ich war wirklich stolz. Weil ich wusste, hey, das ist die 13. Grenze, die ich überquere. Das ist die letzte. Nachher ist es relativ easy. Also klar, wir muss immer ein paar hundert Kilometer fahren, aber ich habe kein neues Land mehr. Und als ich über die Grenze bin, habe ich einen aus Holland. Und der war gleichzeitig mit mir auf der Fähre. Und der hat mir erzählt, wie unglaublich große Distanzen das er pro Tag macht und was er plant und wie und was. Er war gleich nicht wie ich. Und ich bin nicht so gut unterwegs, aber das hat mich mega motiviert. Ich habe okay, so schlecht. Ich glaube, bin ich nicht unterwegs. Er hat sich glaube ich, irgendwo verfahren. Ja. Auf jeden Fall bin ich nachher Richtung Meteora gefahren, wo das Ziel ist. Ist von euch schon irgendjemand mal im Meteora gewesen? Meteora ist unter anderem bekannt durch den James-Bond-Film. Das ist die böse... Äh, böse Licht der irgendwo oben, und James Bond hat aufgewiesen. Das sind sind, glaube ich, ehemalige Vulkankrater wo etwa 20 Klöster auf diesen Felsformationen sind. Es ist absolut surreal. Es ist wirklich wie ein Disneyland, das man vor ganz, ganz langer Zeit mal gebaut hat. das ist das Ziel. Und... Ich meine, im Gegensatz zum Beispiel zu dem Checkpoint in der Slowakei, irgendwo in den Bergen, habe ich gewusst, hey, das ist landschaftlich ist das etwas, auf das freue ich mich sehr. Und das hat mich auch wirklich <kühlt> angespornt, dass ich mal dort hinfahren kann. Wenn ich mir vorstelle, ich fahre auf Griechenland aber dort, das ist recht weit unten auf der Karte, das ist nicht von Heisen sondern von der Das hat mich recht angespornt, am um, um Morgen, wo es dann halt doch noch. Ein bisschen mühsamer war wieder, losfahren. Ich habe gesagt, morgen ist es etwas mühsamer zum Losfahren. Dass ihr euch das mal ein bisschen vorstellen könnt, was ich dort gemacht habe. Ich komme am Abend ins Hotel, liege in irgendeiner und dort schlafe. Wenn ich so lange auf dem Velo hocke und der Kopf der hat zwei Note. Entweder oder Brrrrr. Und gibt es nichts. Also entweder bin ich komplett gerade eingeschlafen und bis zur Wecker geschaut hat wirklich weg gewesen. oder ich habe fast gar nicht schlafen. Das ist das, was im Kopf passiert ist. Die Knie die immer weh. Also ich liege dort auf dem Bett, die und immer weh, egal wie man liegt, die tun einfach immer weh. Es ist aushaltbar, es ist ein Schmerz und ich weiss, da geht der track Backup tut immer weh. Ich habe es jetzt ein paar Mal angetan, ich bin Pyrolist, ich bin mir nicht gewöhnt, so lange draußen zu sein. Ich habe relativ viel Sonnencreme verbraucht, ich habe super Equipment gehabt, aber irgendwann hat man Sonnenbrand. Zum Beispiel an den Oberschenkeln, wo halt die Hosen immer ein bisschen vorne und hinten gehen. ich habe halt im Sonnenbrand, drin, da ist dann irgendwann so aufgepoppt, so schöne Blasen und dort innen hat es einen, <lacht> heißt es einen Sonnenbrand gegeben. Medizinisch heisst es Sonnenbrand dritter Kategorie. Ja. Das heisst, wenn ich so im Bett innen liege, die geklebt, das ist nicht cool. Und was auch nicht cool ist, wenn wir so lange auf dem Bello hocken, dann haben wir irgendwann hinten im Viertel aus, ein oder andere... Löchli? Nein. <lacht> das klappt auch. Und das klappt aber nicht nur, ja. wenn man im Bett innen liegt, sondern auch, wenn man am Morgen losfragt, dann kommt mal so ein Schlagloch, zack! Hallo! Ah, guten Morgen! <lacht> ja. Ich habe letzte Woche einen Vortrag, gehabt, der mich jemand gefragt hat. du, wenn dir wenn das so weh tut, ich kann das. Dann musst du einfach ein bisschen hineinkommen. Wie hast du das gemacht? An den letzten paar Tagen, als ich gefahren bin, habe ich auch ein bisschen hineinkommen, um mich abzulecken. Das hineinkommen ist etwa vier Stunden, gegangen, bis ich einfach nur an Schmerz gedacht habe. Also die Nächte sind auch nicht wirklich so erholsam. Langsam ist es auch wirklich gut bin Ich war in Alexandria, am Morgen aufgestanden, losgefahren. Das erste, was ich gesehen ist eine Strasse voller Hunde. Nein, da <lacht> fahre ich jetzt nicht durch, ich nehme einen anderen Weg. Ich habe einen riese Aufweg gemacht. morgen zu ich erst für die Hunde davon Auf fahren. Am bin ich dann äh, weiter Richtung Süden gefahren. Wenn ich irgendeinen Tag auf der Straße sehe, ich weiß nicht, ob jemand den Berg da Das ist der Olymp. Ich könnte da aus der Schule, aus mhm. Bücher. Ich bin bloß mit Weg auf beim Olymp. Das ist recht absurd. Auf jeden Fall, bin ich dort weitergefahren, top motiviert, weil ich gewusst habe, heute Abend bin ich im Ziel. Also eigentlich ist es egal, was kommt, es funktioniert. Mm -hmm. ja, Materialschalten hat es ab und zu gegangen. Ich habe in Sofia neue, neue, äh, neue Schlüssel gekauft. Das heisst, kein Problem, ich habe Material an also, Schluch. Es haben nur zwei Schlüssel, einen dort gebraucht. Da bin ich irgendwo zu einer Tankstelle reingefahren. Das coole ist, bei Tankstellen sind so Autopumpen. Äh, und wenn man so einen Adapter hat, kann man es wenig. Mit dem auch aufpumpen, zu einem Teil. Manchmal nicht gerade voll, aber zu einem Teil. Ja, dann bin ich dort zu der Dame und fragte, du, pumpen? Da habe ich eine Maschine. Ja, ah, nein, es geht nicht. es ist kaputt. Aber weißt du was, ich könnte ihr nicht aufpumpen. Kein Problem. Dann habe ich ihr hier meine kleine Handpumpe gegeben. Rad, da bitte. Nach zehn Minuten war sie recht verschwitzt. gewesen. habe ich nicht mehr so ganz begeistert angehört und gesagt, ah, ich kann weitermachen. Ja, wir hatten es recht lustig. Auf jeden Fall, das Rad irgendeinen Punkt gesehen und Und weitergefahren. Und dann, bei äh, Meteora, der Parkour war auch wieder, man muss auf einen Berg fahren und dann einen ab Und dann ist mein Ziel. bin ich dort gefahren Ja, so wieder die Platte. Dann wusste ich, gewusst. das ist jetzt der letzte Lauf, den ich brauche. Also jetzt wird es langsam knapp. Aber eigentlich ist mir das auch egal, weil ich bin im bin. Ich muss eigentlich da runterfahren und dann runterfahren. Also eigentlich kann ich auch den Felgen da runterfahren. Kostet es etwas unter dem Strich, Das also ist war nicht wirklich gleich. Gewesen. Auf jeden bin ich nachher runtergefahren, habe den Parcours angefangen, bin dann dort angefangen wieder abgefahren und dann habe ich irgendwann die wunderschönen Felsen gesehen. Hm. Es ist einfach nur phänomenal, wenn man sich das die ganze Zeit vorstellt, wie könnte sein könnte, Und plötzlich ist man dort. Und meine, die Straße ist wunderschön, geht so dahinter. und so durch die ganzen Felsformationen durch. Also es ist wirklich irgendeine so Abenteuerbahn, wo man im Europapark kann und wo man so durchfahrt. Genau so ist die Straße. Man fährt dort einfach dran und man weiss, es geht nur noch dran und da bin ich im Ziel. Also, ich muss nicht mehr trampeln. Und das ist eigentlich so der Lohn, den man jetzt bekommt. Und da habe ich wirklich einen Moment richtig Gänsehaut. Ich muss sagen, der Mike Hova das geplant hat, das ist absolut Genie, um so einen Partner mit dieser Abfahrt als Zieleinfahrt eigentlich zu machen. Dann fahren wir wieder ab und genießt. es. Ihr könnt euch schon alle zusammen, in eine Zieleinfahrt in der Tour de France aussehen. <lacht> ganz Im ganzen Fluss in Paris. Die Leute links und rechts jubeln und ja, die jubeln schon seit 100 km vor dem Ziel permanent. Kann ich euch zeigen, wie es aussieht im Transcontinental Race? <lacht> <lacht> Das ist vergleichsweise extrem viel Action für das Transkontinental. Es <lacht> gibt so ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn du im Ziel ankommst, wart, bis der nächste kommt. Dass wenigstens jemand dort ist. <lacht> ich habe Glück gehabt, dass ich an diesem Tag recht verliebt war. Ja, dann haben wir das letzte Stempel <lacht> geholt. Die Karte voll gesehen und hey, ich habe es geschafft. Aber man schon so <lacht> in dem ganzen Rennmodus, drin, da kann man nicht einfach abschalten. Und jetzt so viele Leute, andere, die haben es auch geschafft. Da haben wir angefangen, Geschichten zu erzählen. Und das war sehr lustig, weil die meisten von diesen Leuten haben wir noch gar nie gesehen. Aber wir haben genau gewusst, was, war, was für dass es in der Slowakei aus den Automaten gibt. Wir bestens können. Mhm. Auf jeden äh, sind wir am Abend zu Nacht essen. Mein Vater äh, ist extra abgeflogen, weil er hat das Ganze ähm, über einen solchen verfolgt und sagt, er stellt sich vor, er trifft brochene Menschen an, die einfach auf dem Velo fallen. <lacht> das hat der Antrag, wo er vor ist. Na war Adrenalin voll Adrenalin. Ich hatte Freude, dass wir es geschafft haben. Wir haben alle unglaublich viel erlebt. Und als wir dort zusammen gegessen haben, ich meine, der Andrea ist auch wieder dort. Das ist fast ein bisschen ironisch. wo wir jetzt am Nachtessen waren, das das sind wildfremde Leute. Aber wir reden über die kleinsten Details, wir reden über die, kleinen, über die Ängste, die wir gehabt haben, wie wir das überstanden haben. Und dann kann man sich jetzt so vorstellen wie in einem Flugzeug, das irgendwo aus einem Kriegsgebiet heute fliegt. Und Leute hocken nebeneinander. Das hat, jeder hat einfach so viele Ängste überwinden und hat einfach wirklich aus der Komfortzone raus müssen. Und dann müssen wir Lösungen gefinden. Dann sind wir alle da, wenn es schafft. Das ist eine war eine unglaublich schöne Stimme. Ja. Das war Ich mein Ziel gesehen. Und wenn die Ohren so schön war, und mein Vater auch schon kam, und ich habe gesagt, hey, ich muss die Abfahrt zeigen. Die, die ist phänomenal. Dann haben wir den Roller gemütet, Wir habe 650 Kubik, die einen recht Pfopf Dann sind wir über 20 Minuten einfach raufgefahren. Und dann bleibt es, wie ich gestern alles mit dem Brenn draufgefahren Das ist krass. Nachher sind wir dann am Abend ist den und auf Thessaloniki 200 km. Das bin ich gestern auch alles gefahren. Plus auf Verpassung nach 14 Tagen. Da ist mir zuerst Mal bewusst worden, hey. Ich... Das ist voll nicht normal, was du gemacht hast. Das ist krass. Und ich kann es jetzt schon ein paar Mal ansehen, ich bin sehr Mensch und Als ich reingekommen bin, habe ich mal ein paar Zahlen zusammengestellt. Es waren 4300 km. Ich habe inklusive Schlaf 11,45 Stundenkilometer Durchschnittsgeschwindigkeit. Das ist nur 40 Stunden für rennung Aber mit Schlaf bin ich auch schon recht stolz. Den Brennländerraum habe ich mal 81 getroffen. Ich habe 36.000 Höhenmeter gemacht. Das ist vergleichbar, wie wenn wir 90 Stunden lang nonstop dünne Schläge laufen. Das sind zwei Arbeitswochen. Ich habe 81.000 Kalorien verbrannt. Sind elf Monate lang jeden Tag ein Big Mac essen. Das ist schlecht. Habe 122 Liter getrunken. Das ist ein richtig schöner Badename. Im Schnitt 8 Liter pro Tag. Ist auch irgendwo eine wenn es halb bis 51 Grad auf dem Display steht. Habe sechs platte Reifen haben. Ehrlich gesagt hat da viel viel mehr geregnet, weil die Straßen wirklich schlecht waren. da muss ich sagen. Bin ich bin extrem überrascht, was für gutes Material es gibt, Das unter den Bedingungen, wo ich auch viel kiesströsse so gefahren bin, nur mit sechs Blatten Reifen durchkommen. Ich habe ein, ganzes, ich habe ein Wattmessgerät dran, ich habe 21 Kilowattstunden Leistung produziert. Das wird länger, um so, so 144 Jahre jeden Morgen mit einem elektrischen Rasierer rasieren. <lacht> Es steht nicht drauf, aber es würde auch länger, um 21 Küchen Im Bachhofen. Und ja, das sind so also Zahlen. Jetzt kommt das Bild, wo, wenn wir heikel sind, sollten wir vielleicht schnell wegschauen. Das zeigt nämlich, wie mein Körper sich angefühlt hat, als ich im Ziel angekommen bin. Ja. Weil der Körper hat war wirklich ist mit genug. Gewesen. Und nicht nur der Körper, sondern auch die Psyche. Und ich arbeite im Luzernen Kantonsspital. Und ich habe dort mal, wenn man Hass schaut, tut. Er ist Sportmedizin, der hat nur mit Extremsporten zu tun. Und ja, dann sind wir halt auf das Thema gekommen, dass ich das Rennen gemacht Und das erste Mal, mich gefragt habe, wie geht es psychisch? Und das ist etwas, das habe ich komplett unterschätzt. Ich habe gewusst, es wird streng für den Körper. Aber wenn man es psychisch mitnimmt, das habe ich nicht, nicht auf dem Radar. Kam. Ich habe etwas Nacht aufgeschreckt. Ich habe Flashbacks, gehabt, wo mir irgendwie Hunde oder alles Mögliche. Ich habe mich verfahren und ich muss ins Ziel kommen. Ich habe aufgeschreckt. Nach einer Woche haben meine Freundin gesagt, ich gebe dir so genau sieben Tage. Und wenn ich dann nicht stürme, schlafe ich zu einem Psychiater. Im spätesten Szenario habe ich das gemerkt, dass ich nicht mal mehr schlafen Ich war in der Ferie. <lacht> ja, auf jeden Einerseits habe ich natürlich Büchwellen auf das Saventümer mitnehmen. Dann haben wir aber überlegt, gibt es etwas, das ich euch vielleicht mitgeben könnte, auch für den Alltag? Die Sachen, die ich wirklich gedreht habe, für die ich in meinem tiefen innersten. Äh, auch verändert haben. Morgenstunde hat Gold im Mund. Es ist egal, in welchem Land Sie sind. Am Morgen um 4 Uhr aufstehen, es schlaft alles. Es ist ruhig. Es ist einfach so eine wunderschöne Stimmung, dass man sieht, wie die Welt anfängt schnaufen, wie alle leben, besser verwachen, wie spektakulisch Himmel Es kann auch regnen. Auch dem ist genau das Gleiche. Es ist wunderschön. Und da kann man vor dem Transcontinental, zum äh, ein über zu üben, und ich bin Schlaf angefangen zu reduzieren. Seit dem Transcontinental tut jeden Morgen meinen Wecker um ja. halb bis sechs Uhr schauen Und da stehe ich auch auf. Und es gibt so viele Situationen, wo ich am Morgen ins Geschäft fahre, und ich sehe die wunderschönen Berge, Sommeraufgang und so, wo ich sonst irgendwo verschlafen. Das ist etwas, das passiert vor der Haustür gratis, jeden Tag. Und das ist etwas ja, das ist noch angeordnet, der werde ich so schnell mir nicht mehr nehmen dass ich Morgen das halt auch sehe. Ja, die Schweizer Probleme sind ja keine Probleme. Ich bin mit absolut Hightech-Equipment an Leute vorbeigefahren, die fast verhungert sind. Und die reden mir über die banalsten Sachen. Wo ich, das habe ich auch schon gemerkt, als ich gefahren Nordkap gefahren bin. Als ich zurückgekommen bin, hat es in äh, der Hauptbahnhof Zürich hat noch einen grossen Bildschirm. Das ist Breaking News. Schawinski trägt Fahrrad. <lacht> <lacht> sorry, aber das ist nicht das, was die Probleme sind. Ich habe Probleme gesehen, wo wir nicht darüber reden, ob sie passiert eigentlich vor der Haustür. Und ja, darum hat meinen Horizont definitiv auch wieder ein bisschen weiter aufgemacht. Etwas, was ich eigentlich schon gewusst habe, aber was ich einfach wieder mehr bestätigt bekommen habe, der Körper ist eine absolut fantastische Maschine. Wenn ich etwas weiss, was es gibt, dann kommt unglaublich viel raus. Und wenn man meint, das geht nicht mehr, dann geht es noch so viel, viel weiter. Ich meine, ich habe jetzt 275 km pro Tag gemacht im Schnitt. Die längsten profi rennen gehen zum 250 Scheitab. Ich habe 275 für 15 Tage gemacht. Ja, wie weit war ich weit bei Weitem nicht der Erste gesehen. Ich meine, der schnellste Schweizer, der ist dritt worden. Der hat einen Tagesschnitt von über 400 km. Also verglichen, was ich gemacht habe, das ist ganz wie Das ist heiß wenn man nachher sieht, was man selber macht und wie viel es eigentlich noch möglich wäre, das ist bombastisch, dass man das so miterleben kann. Es ist manchmal kompliziert, wo durchaus manchmal. Äh, <lacht> wie, wie geht es das weiter? Kleine Sachen. Sprache variieren, morgen aufstehen, und nicht noch zehn Minuten länger schlafen. Ich kann man angewöhnt, einfach einfach Sachen ausblenden. Ich habe gesagt, dass ich irgendwann habe ich mich gebrannt, weil ich ins habe, wenn ich hochgefahren bin. Ich habe alles ausgeblendet. Ich habe dort eine lange, gerade in der Straße gesehen. Mein Ziel war, die Kurve zu erreichen. Und alles andere hat keine Rolle gespielt. Wirklich nicht. wenn ich bin in der Kurve war, habe ich die nächste Kurve angeguckt. bin ich dort hingefahren. Wenn ich in dem Moment auf einen Plan geschaut habe und gewusst habe, hey, Heute sind es nur noch 183 Kilometer. Das, das wäre der Finito gesehen. Und das hilft eigentlich, wenn wir einfach nur das kleine, wichtige für jetzt entscheidend ist, das rausnimmt und alles andere vergisst. Manchmal ist es halt auch so. Dann wird es schlimm. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir geht auf, oder man macht weiter. Wenn man weiter macht, wird es teilweise noch viel, viel schlimmer. Aber irgendwann wird es wieder besser. Und wenn man weiss, in die Richtung geht es grundsätzlich, dann muss man teilweise einfach zusammen Zelt zusammenbissen und weitermachen. Ich hatte jeden Tag unglaublich viele Gründe, wieso das trennen abbrechen konnte. Im Vorfeld haben mich ganz viele Kollegen gefragt, wieso machst du das überhaupt? Wenn du mit diesem Geld auf noch in Ferien, kannst du tauchen oder so. Ja, das ist eine Aufgabe, die ich gesehen habe, kann ich die lösen? Und wenn ich mich nicht immer auf die Lösung konzentriert hätte, wäre ich jetzt auch nicht da und könnte euch den Vortrag erzählen. Dann hätte ich irgendwo, was schwierig geworden wäre, wo mir nicht verfolgt hätte. Und dem wurde irgendwann spätestens aufgehört. Und etwas, was ich auch gelernt habe, definitiv, Und sagt nachher noch, lohnt sich. Es ist, so <lacht> <lacht> das ist jetzt nicht so, wie Werbegag. Wenn man so eine lange Velotour macht, dann macht es ein bisschen weh. Aber ich bin überzeugt, das haben wir erst viel später weh gemacht. <lacht> wenn euch jetzt hier da das Abenteuer wenn euch das gefallen hat, ich habe dort immer äh, ein Buch, das ist Nork, norka preis die ist etwas weniger abenteuerlich im Sinne von Hunde verfolgen und Osteuropa, aber landschaftlich viel spektakulärer, mit den ganzen Fjord, mit Rentieren, äh, um den Rentieren, Tundra und und den Und ja, das kann man dahinter gerne kaufen, ich würde es auch sehr gerne signieren. Können es allen möglichen Leuten schenken, Bücher kommen immer gut an als Geschenk. <lacht> ich meine, äh, mit dem Buch habe ich auch wieder Spendelsammler für Vivacomago. Und Ich weiß, aus dem letzten Projekt konnte ich schon einen grossen von den Brunnen mitfinanzieren. Und mein Ziel ist natürlich auch mit dem Buch, das über das gleiche Thema geht, dass ich vielleicht einen zweiten Brunnen mitfinanzieren könnte. Darum geht ein grosser Teil der Einnahmen auch wieder in das Projekt. <lacht> Wir werden am Ende des Vortrags. Stimmungsbarometer? Auch nicht <lacht> <lacht> <lacht> ah, <eingeschlafen. lacht> Haben Sie irgendwelche Fragen? <lacht> ja. Sonst dürft ihr sie auch gerne machen? Ja? Schlimm, war ich richtig essen? Hast du einfach immer so ein bisschen Zeug zusammengekauft? Oder in den Leuten gefunden hast? Ja, gut. meistens das habe ich einfach gefunden. Also wirklich. Durch das, was ich gewusst habe, muss ich überhaupt nicht auf die Ernährung achten. Und dass ich auch weiss, dass ich kann alles essen. Ich kann nicht irgendwie im woher pro Heiko Einfach das, was ich gerade Lust hatte. Also irgendwo in Slowakei haben ich mal Lust, dass ein äh, Balkan-Foodstore war. hat überhaupt nicht so fein geschmückt. Ich weiß nicht, ob es Messer gibt oder ob sie es nicht so gut gekocht haben. Also es, ist einfach, es hat einfach Fett getreift. Das ist mal etwas gesehen. Eben, das ist eine komische Aktion. Das, was es ja In der Ernährungswissenschaft, da würde man höchstens schon sagen, du hast auch noch Potenzial, zu machen wie in einem Körper raus, oder? Aber das, das hat für mich auch mit Motivation zu tun <lacht> Das, ja, einfach das machen, was für mich in dem Moment gerade stimmt, und alles andere ist, nicht so relevant. Mhm. Ja. es Sie auch Frauen dabei? gehabt Es hatten etwa 50 Frauen, die gestärkt sind. Und auf die sind prozentual, wenn man schaut, etwa also, äh, die Hälfte von allen Leuten am starksten abgebrochen. Und prozentual sind die Frauen besser abgeschnitten als die Männer. Und äh, die schnellste äh, Frau ist übrigens äh, eine Schweizerin. Das ist auch ein bisschen schneller. <lacht> das Velas hast du ins Zimmer genommen, im Ostblock? Immer ins Zimmer genommen. In Sofia hatte ich eine sehr lange Diskussion mit einem Hotelbesitzer, der gesagt hat, du darfst nicht ins Zimmer nehmen. Dann bin ich zum nächsten Hotel, da wollte man hinten nachseckeln und dann wollte ich sagen, nein, das ist gut. Dann war, nein, das ist... Ich habe kein Veloschloss dabei. Gewichtssparen. Ich bin überzeugt, an den meisten Orten das einfach von einer anderen Stelle nicht passiert, Weil es ist einfach zu offensichtlich. Ist. Ich me mhm. me meine, hat es etwa Velo. Ähm, ja, aber ich glaube, das hat mich dem Lech Fuchs mhm. oder der Blutbank kommen können. Nur habe ich es mhm. auch in Ihres Zimmer. Wie viele sind das Ziel gekommen? Äh, Ziel gekommen sind Ich glaube, 149. Von knapp etwa 300, die gestartet sind. Okay. Und ursprünglich beworben auf dem Startplatz haben sie, glaube ich, etwa 1'300 Also es sind nicht so viele nachher im Ziel gesehen, wenn man den ganzen Prozess anschaut. Und das ist auch ein Grund Grunde, ich einfach wollte einfach ins Ziel kommen, ob ich jetzt einen Tag länger gehabt oder nicht. Klar, ich habe im Limit ins Ziel kommen, aber das wäre dann nicht so tragisch gewesen, wenn es halt ein bisschen länger geht. Noch weitere Fragen? Mit dem Trinkwasser ist man zu viel Läschen auf das, was man braucht. Ist das eine gute Aufgabe? Es ist Aufgabe. <lacht> gut, gut ist anders. Also ich habe äh, in Osteuropa konstant eigentlich nur noch Importsachen getrunken. <lacht> es war ganz einfach, wenn nicht irgendetwas drin wäre und ich bin krank. Also haben gewisse Fahrer sind über Serbien gefahren. Und höchstwahrscheinlich haben die da an der Tankstelle Lebensmittel gehabt, die verdorben waren. Wenn recht viele Fahrer, die die Bierstrecke gefahren sind, Lebensmittel Lebensmittelvergiftung. Und das sind so Krankheiten, das ist etwas, das ist vom Schlimmsten. Weil man kann nichts dagegen machen, man kann nur warten. Und in einem Rennen kann man nicht warten. Das ist die Definition des Renners. Und ja, es hat eigentlich immer funktioniert. Aber teilweise ist es halt ein bisschen länger geworden, und am Morgen mit einem Wecker hat es auch funktioniert. Ja. Aber also was ich gemerkt ist für mich persönlich, ähm, wenn ich Schlummerfunktion brauche, dann funktioniert es nicht, dann schlafe ich relativ lange. Ich muss, aber, muss aufstehen. Ich kann aber auch offen und ehrlich sagen, wenn ich irgendwie 16 Stunden unterwegs bin, dann schlafe ich 4 Stunden dann schäbe den weg Und ich weiss, hey, heute fast du km. Das ist die Motivation so, aber so was vor. Aber, wenn man dann mal aufgestanden ist und die ersten vier Stunden fahren ist, dann geht es ganz gut. <lacht> ja, in dieser Leistung ist es für dich jetzt eine einmalige Sache oder hast du das Gefühl, du musst das noch einmal toppen in deinem Leben? Also, bin ich realistisch. In meiner Mittlerweile habe ich ein kleines Töchterchen. Ähm, Für das investiere ich auch weniger Zeit ins Trainieren. Sportlich würde ich das höchstwahrscheinlich nicht mehr tun. Mit diesen 15 Tagen 275 Minuten. Aber höchstwahrscheinlich war es die letzte Velotour, gewesen, die ich gemacht habe. Vielleicht gibt es mit einem Kinderanhänger. Mit einem zweiten Velo dabei. Vielleicht auch ohne Kinderanhänger, ich weiß es nicht. <lacht> Aber äh, ja, also ich habe jetzt viel konkret geplant. Das ist jetzt das Projekt, das ist jetzt in der Familie und dann wollen wir mitnehmen. Ich äh, weiß noch nicht. Sonst noch Fragen? Äh, ja? Was würdest du mitnehmen, wenn du jetzt Rückblick Mitnehmen? Ja, anders oder ich Also mitnehmen würde ich nichts anderes. Ich würde einfach. Bei meinem Gepäck, denke ich, das Zeug so besser anziehen als mir. Die Jacke habe ich gerade gekriegt. <lacht> so wie das Ganze war, ist, hat es sehr gut funktioniert. Es ist natürlich wetterabhängig. Wenn es etwas älter geworden wäre, also in Rumänien ist es auch manchmal kalt geworden, ja, wenn es so lange so gewesen wäre, hätte es ein Problem gehabt. Aber warum? Weitermachen. <lacht> Letzte Frage. Also, no, wichtig. Ist gut. wichtig wäre noch gewesen, dass du die Regenjacke mitbrought hast. Ja, deine ja. Ja. Pinki hätte mir schon noch mal hilfreich sein. Ich weiß, wie ich gesagt habe, man muss sich die an. So laut hätte sie das Ja, das kann gut sein. Sie haben vielleicht auch nicht mehr so gut geschmeckt. <lacht> ja. <lacht> hey, super. Ein riesiger Applaus bitte für. Was wir jetzt am Wochenende machen. Ab aus Venom oder aus <lacht> Nein, super, herzlichen Dank. Super interessant. War. Ich denke, ich habe mitverfolgen auf Facebook also Es Das war immer sehr interessant. Plus auch mit der Passattanalyse, die wir zusammen gemacht haben. Also von dem herzlich <lacht> Global Nein. Schön, dass Sie da sind. Danke vielmals. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Vortrag wieder. Oder ist mal bei uns im Laden? Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend und können wir gut heißen. Danke. Danke.